Man, den ersten ruft dann gleich. Das muss man gerade im Protokoll, das ich glaube, muss man aufschleichen wirst, So, hallo zusammen, ich begrüße euch dann zum aktuellen Kreisgedöns am 5.3. Nochmal ein Hinweis für alle. Für alle. Bitte hat diesmal gestreamt. Wenn einer damit ein Probleme haben sollte, so möge er jetzt sprechen oder für immer schweigen. Für heute. Gut. Das haben wir dann also auch geklärt. Gut, Gäste haben wir äh, mit keine. Das heißt, wir können uns dann also die ersten drei Punkte, falls Gäste kommen, halt dann sparen. Dann die Berichte aus den einzelnen Gemeinden und Städten äh, düren. du die Seite auch vom, vom Tagesordnung? Ja. Markus? Da ist er. Ja. Also nichts aus Düren? Ich werde an der Tagesordnung noch ein bisschen was verändern, bevor ich... Zum <lacht> oder was zu Sag mal was, ihr wartet mal hier. mir oh, jetzt auch nichts, fällt jetzt auch nichts Besonderes ein, was ich hier geben hätte. Das war doch ähm, letzte Woche beim... Ähm, als wir den ak kommunal hatten, war ja halt die Überlegung, ob das, was der Jürgen da gesagt hat, doch mal hier in äh, großer Runde noch mal besprochen werden. <lacht> der Jürgen, ich glaube... Thomas und es waren ja welche in der in Kreis gewesen und das ist schon in kleiner Runde besprochen worden, es war die Überlegung, ob das Ganze nochmal ein kurzer Abriss hier in dem Kreisvermögen stattfindet. Dann würde ich dann vorschlagen, lass uns dann erstmal die Gemeinden zu Ende machen und dann mache ich unter Und dann kann man das ja entweder kann man dann zum Schluss dann dranhängen. Also Stadtdüren haben wir also nichts, wenn ich das verstehe. Jürich ich gehe mal davon aus es ist wahrscheinlich schon, hat sich schon rumgesprochen dass wir jetzt am Sonntag Aufstellungsversammlung in Koffern haben wir freuen uns natürlich auch über Gäste aus dem Südkreis also wer kommen möchte, sehr gerne das eine oder andere Pöstchen wird wahrscheinlich noch verge zu vergeben sein so Richtung äh, Wahlleiter Sitzungsleiter oder haben wir da schon irgendwelche äh, Sven hat sich fürs Protokoll angeboten also Koffer ist der bekannt ne so mal, hast das ja ja auch sehr gerne Also mhm. immer deine und rande einfach statt links und nicht rein ja. ja. ja. heute Matthias ja. ja. ich habe hab mit dem wird gesprochen mhm. und okay. wir, also ich darf das wir dann nutzen und wenn, wenn die Bandbreite zulässt dann wird es da auch ein Stream ein Leistung aufgeben. Aufzeichnung auf jeden Fall Gucken mal, wie die Wandbank ist. Das ist dann das erste Mal, dass ich das dann da teste. Äh, Netzanbindung ist ja sonst überhaupt nicht möglich, aber, aber nicht schlecht. Ja. Aber auch funktioniert das Fehler und globales. Wir machen mhm. okay. mal einen schmalbandigen Audios das würde aufgehen. Alles genau. ja, klar. Thomas? Ja. Ähm, zum Thema Pressemitteilung. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ähm, ich denke für eine Pressemitteilung zur Ankündigung ist es zu spät. Eine Pressemitteilung ähm, über den Verlauf und das Ergebnis würden wir gerne machen. Müssen wir natürlich dann informiert werden. Jetzt ist wir ja, Mittwochabend und wenn ich das, das, kannst du knicken, selbst bei gutem Willen, wird das keiner noch mehr äh, noch am Samstag eine Zeitung setzen. Da gehe ich mal von aus, wenn man die Rest bisherigen mhm. Vorlaufzeiten so beachtet. Zumindest äh, mal, wir die auch weiter halt verschreiben. Ja. Ja. Vor allem beim letzten Mal ging es ja sogar noch um, die, um den Kreistag. Jetzt geht es ja nur in Anführungszeichen halt um ähm, was ist das, Stadtrat Stadt. oder Rheinrat? Oh, die ne, ganze Stadt? Stadt, ja. Ja, oh, <lacht> Naja, aber auf jeden Fall noch eine Ebene drunter halt und. Äh, ich mache den Witz mal kurz komplett. ich ist die drittgrößte Stadt im <lacht> Kreis. <lacht> mit 12.000 Einwohnern. <lacht> <lacht> weißt du, als da muss ich sagen, äh, aber die ich, ich, ich mit der Stadt was anderes. Das, das ist richtig. Nein, 50 ist aber gut, jetzt gut, gut. Aber jetzt wieder ein Thomas? Äh, ja, nächster Punkt. Ähm, wenn ihr so ein Ding macht, mhm. braucht ihr im Prinzip auch, auch nicht nur um, um Leute darüber äh, zu informieren, aber auch um es zu dokumentieren, eine Wiki-Seite. Ich lege die gerne an, ähm, bräuchte dann nur halt deine Zusage sozusagen. Also die Ergebnisse quasi bräuchst Nein. du dann, oder? Eine äh, Wiki-Seite, ähm, wo äh, ja im Prinzip auch zur Vorbereitung, ich weiß du, was, ja. was für Kreis hast du doch gesehen, du hast dich auch als, äh, als möglicher Kandidat eingetragen, Ort, Ort, Ort, Ort, Termin, ja. äh, sozusagen. Ach, sowas. Alles? Ja, cool. Ja. Also, also dasselbe das ja, halt doch mal in den praktischen Grünen. Ja, das ist, das ist, ich hätte es heute gemacht, wenn mir nicht dieser Tag wieder um die Kronen geflogen wäre. Sonst noch ja, ja, was? Ja, so ich bin so noch so nicht über den in Namensraum nicht ganz sicher für die Leute. Dann <lacht> <lacht> wird wir gesagt werden, dass gestreamt wird? Weil sie irren, ich kenne das ja, ja, Stream. ich sag's dir noch. Ja, ganz richtig. <lacht> so. oh, ich hab's fast gedacht. So. Hast du mein Tick gelesen? Eben, und das ist nicht dazwischen, sonst hab ich das nicht. Also, so. So ein ja. Hast du mein Tick gelesen? Nee, hab ich gelesen. Tja. Dann sag's mir noch Schickt ja, den, Schick den Tino <lacht> <Team auch> mal. <lacht> ich ich das kommt so uns nach. Drei <lacht> eine Fasbro, ein Kandidat, aber das war selbstverständlich. Nö, Fasbro. Nicht ja. hier auf den Kandidaten, okay. Das nervt das nicht Ja, okay. Okay. Dann das war. Danke Danke ja. schön. runter. schön. Danke einfach... Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Gut, gibt es sonst noch was zu wenig? Zu nicht. Ähm, ach ja, eine Nachfrage. Habt ihr, ihr äh, Direktkandidaten in Höhe der. Äh, Nein, also wir kriegen die Hälfte wahrscheinlich zusammen, ne? Okay. Also von, wie viel haben wir? 16? Ich glaube 9. Ja, ich arbeite noch an meiner Ja, ich arbeite auch noch an, äh, an einer dritten Person. Ja, gut, aber das könnte uns jetzt reichen. Ja. ja, also wir haben auch gesagt, so die Hälfte wollen wir schon zusammen haben, ne? also ich bin bei 9 schon zufrieden. Ja. Hm. Gut. Ja, Nörberlich fällt ja aus, ist ja durchgesprochen, das gibt es ja anscheinend nicht mehr, wenn ich die Tage so richtig verstehe. Ich ja. Einzige, was mir zur Nörbelichheit halt noch einfällt, mhm. dann ist das passiert, was ich schon vor ein paar Wo Monaten befürchtet in hatte. Da steht jetzt die Hauptschule ja. seit letztem Schuljahr leer. Ja. Ja. Ich kann natürlich die Glocke. Oh. Ja, Das geht auch. Ich bitte um die Glocke. Ja, bitte nehmen die Glocke so. Jedenfalls, äh, vor ein paar Monaten war das schon mal angekündigt und jetzt ist es dann noch offiziell. Die äh, Hauptschule dort steht ja seit ähm, 2000, äh, zum Ende des Schuljahres 2012 leer. Die hatten ja mal dann in Nörvelich, die doch direkt in der Ortsmitte, die Idee gehabt, aus dem Hauptschul, aus dem Schulzentrum ein Seniorenheim zu machen. Und um oh Wunder, man hat jetzt tatsächlich festgestellt, die Räumlichkeiten eignen sich leider nicht dafür. Jetzt sind halt die Überlegungen, die ganzen Bau halt dann abzureißen und das Grundstück separat zu verkaufen, weil der, äh, den Bau selber will wohl keiner haben, weil der er lohnt auch nicht als Supermarkt, für das komplett zu Ende, äh, weil er einfach so blöd geschnitten ist, aber der verursacht trotzdem Kosten, weil das Gebäude muss natürlich noch ab und an beheizt werden, weil die Heizungsanlage nicht dann den Geist aufgibt und, und, und. Und da ist halt jetzt die Überlegung halt zu gucken, ob man dann halt einen äh, potenten Käufer hat, der eben auf eigene Kosten oder halt noch Kosten der Stadt. Ähm, dann die Hütte abreißt, das Neues baut, nur wenn natürlich die Einnahmen, mit denen die Gemeinde Heil dann kalkuliert hat, wenig bis gar nicht mehr zu tragen kommen. Ich will noch einen kurzen Punkt dazu sagen, der generell kommunalpolitisch interessant ist, zur Kenntnisnahme. Die Gemeinde Nördlich ist ja im Nothaushalt oder im Haushaltssicherungspakt, ja, im Stärkungspakt, Im ja, Im Deswegen darf sie nicht selber darüber entscheiden, unter welchen Bedingungen sie das Grundstück ab, äh, abzugeben hat. Ähm, und bisher war es so, dass ein Gutachter sagt, ein Grundstück dieser Größe mit dem Bebauung hat einen Wert von, ich glaube, drei Millionen Euro ja. oder sowas. Und ähm, sie durften es nicht billiger verkaufen. Da sie aber jetzt äh, das über einen längeren Zeitraum angeboten haben und ähm, keinen Käufer gefunden haben, aber nicht mal einen Interessenten gefunden haben, ähm, scheint es wohl so, dass der Gemeinde jetzt demnächst freistellt, das auch zu einem günstigeren Preis abzugeben. Das war bisher rechtlich gar nicht möglich. Ja, aber das Problem ist das Grundstück, denke ich mal, könnte man sicherlich gut ähm, losschlagen, weil das liegt schon sehr zentral. Nur mit einer mit 30 Jahre alten Hauptschule drauf. Äh, ja, wobei 30 Jahre eigentlich gar nicht so alt ist. Ja, aber das Gebäude an sich, äh, selbst wenn das ja moderner ist, der will so... Der nicht, ist Schnitt ist schnell. Eben. 30 Jahre hat nichts zu sagen. Nee, Die das Schulzentrum ist auch kein 30 Jahre alt, aber ist in den letzten zwei Jahren saniert worden als äh Saniert worden ist das teilweise auch. Nur, wie Thomas schon sagte, das Gebäude ist einfach knapp geschnitten. Da, da kannst du eigentlich nichts unterbringen. Weil es wirklich komplett nur als Schule nutzbar ist von der Lage her. Weil ich, ich kenne das auch von innen, weil das nochmal die Wahlen halt gewesen halt in Norden. Aber mhm. nicht in meinem Stimmziel. Hat es erwähnt, die mussten dieses Grundstück aufgrund auf Grund der Tatsache, dass sie den zu einem bestimmten Preis losschlagen. Die dürfen also, Preis Mindestpreis, ja, Mindestpreis. Ja, zu einem Mindestpreis. Die Sache ist die, in Jülich, ich weiß jetzt nicht, wie es genau da aussieht, aber die werden wahrscheinlich auch äh, schon fast im Nothaushalt sein. Ähm, da geht es um die Realschule, die hat jetzt ihren Bestandsschutz verloren und die haben ähm, dieses unheimlich schöne Areal äh, in der Promenade wollen die für, ich glaube, 600.000 Euro verkaufen, was 9.000 Quadratmeter sind. Ich komme da auf einen Quadratmeterpreis von 66 Euro, obwohl, sagen wir mal, Spitzenlagen äh, bis zu 400 äh, Euro der Quadratmeter kosten. Ich meine, gut, ob man das er erlöst oder nicht, ist eine andere Sache. Auch, du musst ja gucken, was steht in den Büchern drin. Du muss ja. ja teilweise auch differenzieren, was ist der Buchwert und was ist der reale Wert. Aber nur halt darauf zurückzukommen, da wird es mal jetzt massive Probleme geben. Äh, da wird es halt massive Probleme geben, das Ding halt äh, zu veräußern. Das heißt, dass man nach jetzigen Stand, wohl eher die Hütte abreißt und dann das Grundstück separat verkauft oder zwar mit dem Gebäude, aber dann halt dafür den Abriss übernimmt. So, ja. glaube ja. ich, mhm. ja. was rein. Das ist auch das, was Kaffee? Ja, geht ja. <lacht> Was noch Wegen, war auch, Am besten noch eine Kanüle dazu. <lacht> das ist hier. Ganz links. Ja, so. Jetzt warten wir doch halt einmal, halt, bis dann halt wir alle besorgt sind. Sonst wird ja sowieso kein Schwein zu bist du denn? Okay, Kreuz auf. Ja, danke das war ja, Voltau haben wir hier, oder? Ja. Ja, ähm, dann würde ich sagen, schieben wir dann vor dem AK Kommunal, wenn keine Einwände sind, dann eben noch den Kreis ein, weil ich denke mal, das gehört dann wohl thematisch am ehesten zusammen. Ähm, ähm. Ich wollte das mal testen. <lacht> Wie, das ist aber kein Dolby 5.1, sonst bin ich nicht. Mach es das bestimmt. <lacht> Ja, sie möchte ich mal hinzutöpfen. So, äh, so ja, also, dann würde ich sagen, fangen wir halt, machen wir dann halt jetzt den Kreis dazwischen an. Wer mag dann zusammenfassen kurz, von, äh, kannst du ja dann am besten heißen, wenn du jetzt die Versammlungsleiter warst. Ja, wir sind ein paar Ausschuss, äh, Ausschusssysteme gesucht worden. Ich habe die ähm, in, in, in, in entsprechenden Links halt verlinkt. Ähm, hat das mal einer ausprobiert, ob die immer noch funktionieren? Oder Was? diese Links, die ich da ins Protokoll reingehen also ich also. Also ich, weiß, also ich weiß es halt von nötig, da habe ich das auch nicht probiert, die links sind meistens nur einmalig verwendbar. Ja. Und ich vermute mal, wenn das in den meisten Gemeinden so ist, wird das wahrscheinlich beim Kreis auch so sein. Weil ja. ähm, genau deswegen habe ich sie reingehängt, ich die zweimal hintereinander angegeben und gesagt, zweimal funktionieren. Also ja, weil du guckst das. Ja eben. AK oder wovon? Ja, guck ja. also, mal da. Äh, Heinz-Siegler-Protokoll des Akkakomodern. Letzte. Habe ich jetzt dann auch wieder teilgenommen oder muss ich immer noch draußen bleiben? Scheiße, habe ich das eingetragen? Oh, ich habe mir gesagt, an sich nicht Oh mein Gott! Oh. Oh. Ich habe immer Bauausschuss gelegt. Ja und? Okay. Funktioniert Tagesordnung? ja. Funktioniert, kann da ja, Gut dann. Okay. Ja, gut, Ein dann, Keks für den äh, Kreis. Gut, dann kannst du ja fürs Protokoll einfach, dann kannst du einfach dann darauf dann verweisen halt entsprechend. Weil ich glaube, da muss man ja nicht, wenn das tatsächlich jetzt immer noch ohne Probleme einsehbar ist, da muss man, außer es besteht der ja allgemeine Wunsch, das jetzt ja dann nicht nochmal detailliert aufführen, weil das kann ja dann halt jeder selber nachlesen. Kannst halt. du ein oder zwei Highlights dir ja noch kurz erwähnen, wenn du magst? Ja, ich habe mir ich hab das ich nicht mal gebunden. <lacht> oder ehrlich, dass es uns nicht mehr so Ich, ich habe das Protokoll wohl gewissen. Ja, genau. ich ja in den das so ähm, ja, äh, ja, da sind halt ja große Sachen da drin. Ich habe es mir jetzt äh, nur mal überflogen, aber so irgendwas hängt. Ist jetzt es war auch jetzt nichts, ich habe das natürlich auch gelesen, aber da weiß ich nichts spektakuläres, sprich, sprich, gravierendes drin, wo man sagen müsste, da müssten wir jetzt in Anführungszeichen sofort für aktiv werden oder was tun, halt. Wie gesagt, da kann mich hier jemand korrigieren, von denen, die letzten Mittwoch da waren. Das war alles teilweise nice to hear, aber nichts, so, wo man jetzt sagen würde, oh, das müssen wir auf jeden Fall so auf der Agenda haben. Und alles andere ist ja halt danach lesbar, wenn es in der Tiefe interessiert. Sonst noch was zum Kreis selbst, Kreisführen? Ja. Fragen Sie sind schon andere, Ja, Thomas? Äh, ja, da ich in Akker Kommunalpolitik nicht war, mhm. äh, ja, im Kommunalpolitik war ich nicht, ich war allerdings im Kreisausschuss und im Kreisentwicklungsausschuss. Ähm, Kreistag selber auch nicht. Ähm, und da ähm, habe ich dann äh, halt mitbekommen, dass äh, der Mobilitätsplan, für die nächsten Jahre aktuell verabschiedet wird, noch in dieser, äh, ähm, ich weiß nicht, ist er Kreistag verabschiedet worden? Es kann sein, dass der nicht dieser Kreistag verabschiedet wurde. Also jedenfalls äh, jedenfalls äh, sind damit äh, für viele Dinge, die, uns, die bei uns im Wahlprogramm stehen, äh, die wir auch gerne äh, durchziehen wollen, äh, erstmal die Hände gebunden, glaube ich, für die nächsten Jahre, weil die dann einfach sagen, ja, wir haben das Ding noch gerade verabschiedet, dann äh, kurz vor der Wahl. Ja, das das ist, äh, wollte ich dann halt zur Kenntnis nehmen. Wie heißt das, was Mobilitätsplan für den Kreis? Du meinst, ist das Ganze fort, äh, äh, ist, ja. da für den jede Menge Da werden natürlich auch die Buske, die neu eingeführt, geändert, gestrichen werden sollen, die Linienführung Linien. und so weiter, das fällt unter anderem alles darunter. Es äh, sind auch diese Sachen, die wir uns in Gang haben, mit Inklusion und äh, zusätzliche Haltestellen? Ja. Äh, das das ich habe den Mobilitätsplan da nicht gelesen Wichtig war mir halt nur zu sagen, dass das Ding jetzt durch ist und dass wir äh, uns da keine Illusionen machen müssen, äh, wenn wir im Kreis halt sitzen, im Sitz in den nächsten halben Jahren große Änderungen anstoßen ja, können. Ja. Ach so. Äh, dann, kannst du den Link mal über die Mail-Liste verschicken? Besuch bitte selber. Ist ja einfach also, so, Kreisdüren. Ich vergesse, ich vergesse ja. das sonst. Okay, gut. Kreisentwicklungsausschuss-Tagesordnung, dann, also, dann, dann guck das. Kreisentwicklungsausschuss, Tagesordnung, das ist es wahrscheinlich. Nicht. Sonst noch Fragen, Anmerkungen, Ergänzungen zum Kreis führen? Okay, AK Kommunal, Reiz, Sprech. Ja, also wir haben Satzungsänderungen äh, verabschiedet, da ein Wort gestrichen, ist ja durchgegangen. Ja, das war es ja so. Ich habe äh, nochmal die ganz kurze Frage angeschrieben, ob der AK Kommunal äh, überflüssig wird. Wir sind aber jetzt zu dem. Ergebnis auch noch mal in dieser Runde bekommen, die wir auf jeden Fall. Und du solltest nur kurz die Änderung noch kurz ausführen, auch noch mal kurz erläutern, weil das sagt natürlich denjenigen, die nicht da waren, herzlich willkommen, wenn ja. du sagst, wir haben ein Wort gestrichen, das ist zwar eine Sache richtig, aber... Wir haben, wir haben die Mitgliedschaft in der AK Kommunalpolitik genau geregelt, das kann man äh, entsprechend wirklich ja. sagen, Seite in der Satzung ein nachgucken, und dann wurde halt ein Wort gestrichen, die sich irgendwer gestoßen... Wir Raten wurde gestrichen, genau. <lacht> Nein, aber es war jetzt nichts gravierend, es war eigentlich eher eine, eine Präzisierung halt gewesen, aber ja. das, das war im Protokoll so weit halt ja drin gewesen. Aber auch. War es eine erweiternde oder eine einengende Streichung? Eine einengende? Ne? Nein, eigentlich erweiternd. Ich hätte einfach rausgeschmissen. Okay. Es war eine Doppelung eigentlich. Es war letztlich ja. halt. das Protokoll verlieren. <lacht> <lacht> Sehen wir jetzt? hier? das hier. Und? Sonst noch was? Nö, eigentlich nicht. Das ja sehr schnell. Ergänzung noch von anderen, i anwesend waren? Also, ich habe auch nichts. Sonst noch jemand, das ja, der, der war relativ kurz, der AK. Und, äh, danach hatten wir eigentlich dann äh, das, was wir ja auch vorhatten, auch in Zukunft zu machen, dass dann ein Stammtisch, ein Stammtisch und einfach äh, relativ lose. War das du der TU oder? So, dann haben wir ja das ja den innerlichen Themen ja schon quasi vorgezogen, Dinge aus Kreis davon ausschüssen, das hatten wir gerade dann halt schon behandelt. Äh, Request Tracker? Ja, geht mal, Request Tracker. Einiges als Spam, das ist aber unabhängig von der Queue, das habe ich bei den anderen Queues auch. Ähm, da unser Blog aufgestellt, umgestellt wurde als auf WordPress, als Kontaktadresse kommen die ganzen äh, ähm, Kommentarmoderationen halt jetzt auch ähm, auf den Request Tracker. Das war im Wesentlichen hinaus, Ähm, äh, So kriegen wir es wenigstens mit. Äh, was noch? ist, äh, Ja, äh, wir benutzen den Request Tracker teilweise, um wirklich auch unsere eigenen Sachen zu tracken. Also wir stellen dann keine Anfragen, sondern... Erstellen neue Tickets selber mittlerweile vom piraten raus, also zumindest vom Verwaltungsteam, ähm, um Dinge zu sehen, die wir nachgucken. Der Dietmar hat die ähm, Mailingliste der Verwaltung abonniert und wenn da irgendwas rüberkommt, wo wir reagieren müssen, erstellt er dann einfach da zum Beispiel ein Ticket und wir arbeiten das ab. Das passiert zum Beispiel gerade mit der, äh, der Inventur-Materialgeschichte. Solche Sachen. Äh, nichts Weltbewegendes, sonst keine Menschen, die sich gemeldet hätten, weil sie uns so toll finden. Oder ich wollte nur anmerken, wir machen jetzt auch nicht irgendwie eine Konkurrenz zur mailing sondern wir halten euch eigentlich den Verwaltungskram, der euch sowieso, weil das nicht interessiert, ein bisschen fern. Alles, was wirklich wichtig es landet dann trotzdem auf der Liste. Ja, ich meine, du warst wahrscheinlich im normalen für lange nicht. Im Punkt Punktbericht Request Tracker haben wir sowieso jede Woche drauf. Der zählt dann immer halt aus. Für die 600 Millionen Pfund. <lacht> <lacht> <lacht> oh, okay, ich glaub, ich Lotto gewonnen seit ah, ja, also Die schönsten Sachen sind halt auch diese Sparkassen-Spitz. Ja. <lacht> die versuchen uns seit Monaten mit der ja, ja, ja. Sparkasse anpacken. Ja, also, 5 oder 6 Stück schon. Was mich an der ganzen Sache stört ist, ich meine, die schicken das in alle Queues. Mhm. Ähm, und es scheint immer wieder dieselbe E-Mail-Adresse zu sein. Ich frage mich, wieso man die nicht vom Request-Player generell Spam filtern kann. Ja. Das ist neben Welt. Bekommt ihr auch die Euro-Nachrichten? <lacht> <Ja. lacht> so das ist der Spam, den ich auf meiner Massenkriege meine Ja, weil du als Pressesprecherin mal auf hast. Ja, das, dann Du raus. weißt doch, das, das Netz vergisst nicht. Mhm. <lacht> okay. Ach so, kann ich übrigens jedem als Tipp geben, der seine E-Mail-Adresse im Wiki hat, oder so, die Formatvorlage E-Mail zu nehmen. Weil sie äh, verhindert, dass äh, Webcrawler und äh, Bots die E-Mail-Adresse raussuchen und euch dann anschreiben. Mhm, gut. Also geht es aus der side Guck einfach bei mir äh, auf meiner äh, Profil und hier auf äh, Bearbeiten, dann wirst du die Vorlage sehen. Okay, gut. Weil wenn ich meine, wie funktioniert irgendwie. Meine ist nicht anklickbar, du musst die halt einzeln rauskriegen. Okay? Mhm. Das ist ja der Sinn der Sache. Ja. Ja, ja. Ich hatte das letzte Diskussion mit Proxy im Steuer -Tümer. Nee, nee ich mir ist auch immer dass es bei euch allen, bei euch allen anderen so toll funktioniert und auch äh okay. Einzel Internet. Alle <lacht> ah, reden Internet. Weißt tut, was da geht? Okay, das weiß ich. Also, <lacht> <Das war jetzt. lacht> zur, zur Ehrenrettung: Wir haben ein Piraten-Wiki. Das ist ein spezielles Wiki. Wie es so wunderschön auch auf der Einladungsseite heißt. Ich habe übrigens nach ein Punkt-Wiki, ne? <lacht> okay, ja, das wäre ja der allgemeine Punkt, nicht der Punkt. Äh, <lacht> <lacht> Haben wir noch was zum Tracker? Ja. Okay, nicht. Postfach außer Luft was drin. Doch. Im letzten Monat. Ach so, im letzten Monat war eine Einladung drin, die habe ich den Thomas jetzt gegeben. Die, ja schon, die wurde irgendwie auch gelesen, die hat ja ja. sie eingescannt auch. Aber schon. sonst, äh, ach so, das ging auch nur, ne? Ja, wie wollte ich mal äh, Also, Einladung-Podiumsdiskussion. Mhm. Äh, wieder. Bei der. Europa-Schule? Nein. Nein, das ist diese Moschee, ich glaube, das wirklich. Moschee heißt sie, glaube ich. Ja, die ist in ja. der Kölner Landstraße. Ja, das ist das, wo Markus schon als Direktor für die Bundestagswahl war. Ähm, wir sind in Klausur gegangen, um äh, zu überlegen, wer von uns dahin geht und sind zum einstimmigen Ergebnis gekommen. Markus macht's. <lacht> <lacht> Kann man die Glocke auch <lacht> Sie in eine Klausur gegangen. Wie soll ich mir vor vorstellen? Ich war am äh, Montag bei Dietmar. Also er hat sich wirklich aufgemacht, quer durch den ganzen Kreis zu fahren. Wow. wow. Und nicht oh, Übrigens fünfhalb Stunden oder so da. Hab ich <lacht> hab doch fünfmal Stunden unterwegs. So, und so, dann einigen Sie sich darauf, dass ein dritter tent machen wollen. Großes Video. Ja, und dann würde ich kurz sagen, ich, ich habe den Thomas mit zwei Flaschen Mate festgehalten. So krieg ah, ja. so ich bist du zu haben. <lacht> <lacht> ist ja cool. Nein, also. <lacht> Da dann auch noch. Ich manchmal, ich wir hatten ja beim letzten Mal schon äh, darüber gesprochen, <lacht> also ich habe doch grundsätzlich kein äh, Problem. Ich gehe da auch hin, keine Frage. Mir war es halt nur halt wichtig, dass natürlich erstmal, das nur zur Erläuterung, der ja quasi ein Vorgriffsrecht in Anführungszeichen unseres dynamischen spitzendus ist, weil das ja eigentlich ja damals auch so vereinbart wurde, dass ja grundsätzlich ja, ja ihr erstmal irgendwelche ja. Termine waren. Ja, also wir haben, wir haben uns ja auch Gedanken dazu gemacht, so ist es ja nicht. Also da, da ja wohl ein Schwerpunkt in sozialen Themen da liegen sollte. Du bist halt eben, so sehen wir es, unsere Galionsfigur für oh. Sozialthemen. Guck oh. <lacht> mal, oh. bitte putzlappen, das wird jetzt echt übel. <lacht> Nein. Okay. Nein, bitte keine weiteren Worten. Ich sonst berichte ich hier noch nachher von Fübeln. Ist kein Thema. Ich also habe die eine auf dem Rest. Da standen, glaube, stand, glaube ich, vier äh, Themen drauf: Sozialpolitik, Arbeits Gut, glaube, Migration ähm, oder so? Was Migration und ÖPNV. ÖPNV haben so wir gesagt, können wir glaube ich alle, weil da ja. einfach nur die sind. Migration ist jetzt keine der super würde ich mich von uns beiden noch eher äh, sehen. Ähm, Soziales bist du uns einfach auf der beruflichen Qualifikation voraus. Außerdem warst du schon mal da und äh, die fanden die mhm. Knorke, dann geht es halt wieder. Dass sich jemand wünschen würde, das war ich auch ganz klar, wenn zumindest ein paar Leute dann halt da wären, weil habe ich ja mal letztes mhm. Mal schon gesagt, mir geht es nicht um eins zu verurteilen oder anzugreifen. Es ist halt mal dann schade, wenn du so eine Veranstaltung hast und ähm, du bist dann wirklich der einzige Handel, Handel von einer Partei, wenn alle anderen mit mehr oder weniger großen Anhangler sitzen. Nee, es jetzt Wann ist denn das? So, äh, so. Ah ja, da kann ich. Da wunderst du dich an das. Hier du doch umkommen. Ähm, du du so. ah, ich habe schon siehst du nicht. Ich habe schon die zu schon zu finden. Ich schon zu dem Thema das schon 4. Mai, 15.30 finden. Ich zu und am 5. Mai haben wir übrigens noch eine Podiumsdiskussion, wollte ich nochmal anmerken. Denn rechts äh, wissen wir noch nicht genau, wer hingeht. Ähm, Podiumsdiskussion äh, vom Gymnasium am Württeltor zur Europawahl. Wir wollen einen europa kandidaten haben. Ich weiß noch nicht genau welchen. Ich hoffe, Jill hat Zeit. Hast du den mal kontaktiert? Ich habe den mal kontaktiert, aber ich muss erstmal noch äh, Dinge vor den, äh, Eigentlich wollte ich das kennen und. Äh, ja, das ist doch schon Ja, und eins ist fotografiert. Oh! oh. Ja, zu, dem, zu dem Thema eine Anmerkung. Wenn du sowas verschicken äh, willst über die Liste, schickst am besten, wenn du selber nicht kleiner bekommst. Erstmal an die, an die, an die Verwaltungspiraten mit Dürren-Ad. Okay. Weil ich musste dann erstmal das Ding freigeben, weil so mega groß. Aus also, Datenschutzrechtlichen Gründen grundsätzlich. Ja. Besser. ja, okay. Gut, kommt jetzt ja. so häufig vor. Leider muss man ja sagen, in dem Fall ja, aber könnte ja auch mal verloren gehen, wenn wenn gerade keiner drauf guckt und Matthias, man sieht nicht schon Matthias? ob die Post uns den Service machen würde, wenn das das Postpaket, dass direkt kennt, <lacht> das direkt einscannen und zuschicken muss, einfach Wenn, da, wenn e Post pflaft, wirst ja, du das sicherlich alles machen. Ja, gegen E-Postbrief geht. Ja, klar. Post, okay, Post ist doch genau umgekehrt. Die Post ja ist doch wieder umgekehrt. Haben die dafür bezahlt, dass das hey, umgekehrt okay, okay. Die e Ich gehe jetzt noch, e noch mal weiter. Haben wir von den piraten eine D-Mail-Adresse? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> e oh, es geht wieder oh. das techno los. Oh. Ja, okay, und ab. Ja, ab. Also, also liebe Leute, ich, ich schweiß gleich nicht nur die Glocke, äh, sondern auch die Kuchen. Kuchen ja. oh. oh. kannst du mal anschneiden. Ja, los. Du hast ja keine Kerze drauf. <lacht> du wirst eine Zündschnur drauf bei deinen. So. Anzünden. Entschuldigung, ich will doch wieder etwas lassen. Ich gebe es ja zu. <lacht> Gut, also wie gesagt, dann ist das geklärt. ich ähm, gehe da hin. Ich werde mich natürlich auch letztes Mal auch entsprechend einlesen. Ich habe auch noch von damals, weil es ja größtenteils dieselben Themen waren, noch halt die Unterlagen zu Hause. Das sollte also kein Thema sein, mich da entsprechend nochmal sattelfest zu machen. Noch wer? Gibt es denn da sonst noch Anmerkungen äh, oder Fragen zu? Oh, scheiße. Da sind andere Direktkandidaten von anderen Parteien, ja. So denke ich mal, wird es sein. Also, im letzten Mal war es praktisch das Gleiche. Da waren halt ähm, von allen etablierten Parteien, also praktisch schon alle, die und damals im Bundestag oder, und, oder im Landtag saßen, waren eingeladen, wobei wir nicht alle gekommen sind. Die Linken und die ähm, FDP haben sich nicht blicken lassen. ich, ja, ich erinnere mich. Waren aber eingeladen. <lacht> <lacht> Was ist das denn? <lacht> Das sieht am aus. Thomas, hier hättest du noch einen Teller, wenn du noch jemanden machen Warum suchst du, du, du das noch nicht? Nee? Ach, echtes dunkeles das ja der Florian, hatte Bedarf. Oh. Okay. Anti-Atomkraft-Demo. Einer muss noch draufgesetzt haben. Ja, ja ich habe es draufgesetzt. Ja. Damit wir darüber sprechen, wer hingeht und so. Und am meisten Interesse habe ich bei Sven gesehen. <lacht> <lacht> ja, Sven mit ja, Der war das jetzt noch weiter. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Ja, das ist, das ist die Person, wo wir uns noch nach unserer GO darüber streiten, ob er noch Finanzpirat ist oder nicht. Das hat damit zu tun, ob er wirklich ausgetreten ist oder noch nicht. Ja, stimmt, das ist doch formal schon eine richtige Sache. Er ist auch ausgetreten unter dem Amt, oder? Ja, aber er wäre nach unserer GO noch so lange und im Amt, bis jemand Neues da ist. Wenn man das ist es abgesprungen. Was ist das? Das geht sich eigentlich um das ja, Dienstende das Ende das nach einem Jahr, damit wir da nicht auslaufen. Da hat man doch damals sehr lange noch weit diskutiert. Du erinnerst dich so, dunkel? Wir haben das noch weit vorgesehen. Ich war noch vom Thema. Wir eigentlich beim Punkt Antiatom. Also, Ich bin nächste Woche leider nicht da. Wann ist das der? Wie ist das? Am Samstag. atom sind. Ja, Ohne Atome würde ich zusammenfallen. Eine Antiproton-Torpele, äh, klar. Kann man den Voratom-Plakat machen? Ja, genau. Ein nukularia plakat genau. Nukularia Ich ja. bin jetzt also, also, dann möchte ich ja mit, also mit der Nucle Nuclearia sehen, wenn du mit so einem <lacht> Nucularia brauchst. So das heißt <lacht> also du wüsste ja auch, andere Leute aus anderen Kreisen da gut fahren. Ich hab die nicht gesehen. Mhm. Ich habe das nämlich irgendwo gesehen und... Irgendwo also sollte schon jemand von uns, gehen. uns eigentlich da hingehen? Ja, ich, ich, also, ich, ich, ich hab's an sich vor. Also es, wenn jemand hingeht, wäre es schön, wenn er es mir mitteilen könnte, einfach aus dem Grund, weil ich habe von Volarius, unserem nrw presse mhm. der ist jetzt halt amtierender Pressesprecher, äh, der hat ja halt dann darum gebeten, weil das ging ja auch von der Fraktion aus, mhm. von der Landtagsfraktion, weil er eventuell auch, das war dann sowieso natürlich die Idee, eine Pressemeldung dazu zu erstellen. Okay, okay, dann sollte auf jeden Fall einer von uns auch gehen, weil wegen. Äh einfach und, und ja am besten, ja. wenn möglich mit einer Fahne, damit mit seinem halt was ja. aussieht. Hängt ja bei mir jetzt schon rum. Fahne haben wir auch noch mit ähm, der Das ist glaube ich von Rande. Jürgen. <lacht> <lacht> <lacht> der sucht ja eine neue sein, ja, ist ja, ja ausgefranst. Kann, kann man mal da drüber, drüber reden. Die hängt die ganze Zeit draußen. Kann man gleich darüber reden? Salutiert ihr dann auch davor, wie bei den Amis? Oder? Natürlich, am ja. Feiertag. Entschuldigung, ich weiß. die am Samstag auch rein Okay, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob wir Jetzt ist mal ein Problem. Ja, wenn ich oh, bin. Ich bin. Der hier und dir Was hat der denn schon wieder? Ich fordere die Versammlungsleitung auf, für Disziplin zu sorgen, damit der Stream von der Akustik ein bisschen besser wird. Herr Matthias, die sind raus. Okay. Gut, <lacht> Gut weiter. Ähm, Na no, ja, gut, Nachwahl eines neuen Finanzpiraten, da ist, da müssen wir natürlich dann eingehen. Das ist erstmal hin zur Diskussion, ob wir das wollen. Wenn, Darum ein Fragezeichen. Wenn wir es wollen, setzen wir es auf die TO für die KMV, die, die bald kommt, wahrscheinlich in zwei Wochen. Hm. Wie, wenn wir uns ja nämlich entscheiden, das zu tun, dann schicken wir nämlich heute noch die Einladung dazu raus. Wie groß ist denn bisher bei der Arbeitsaufwand dafür? Ich denke einfach mal, um das abschätzen zu können, was denn da alles dran hängt. Weil ich muss ja sagen, momentan habe ich da keine Vorstellung. Arbeitsaufwand Finanz für Finanzpirat oder generell? Für den Finanzpirat. Also Finanzpirat, Finanz wenn es nur darum geht, die Finanzanträge zu machen und hier beizubehalten, dürfte nicht der größte Arbeitsaufwand sein. Das meiste, was der Sven bisher gemacht hat, waren... In dem Sinne, Backup für uns. Ja, Backup äh, mit äh, Vorbereitung der Wahl etc. Also einmal Aufgaben quasi, aber dafür auch nicht. Ja, da, da kann ich glaub, mal was zu sagen, weshalb ich ganz toll finde, dass das jemand macht. Ich habe nämlich angefangen, letzten Monate äh, meine Zeit aufzuschreiben, die ich so anstecke. Äh, angefangen 6.2. Ich nenne nur, nur die ganzen Stunden zusammen. Ja. Mhm. Ich glaube, so die <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Ich das Schreib, Thomas, recht. Ich habe äh, hab die, die, die Kommazahlen jetzt nicht mit zusammengerechnet, aber ich nur die ganze Stundenzellen kommen, ja, die letzten schon. Monat auch 45 Stunden Piratenarbeit. Vielleicht mhm. ähm, ja. cool, wenn das äh, aufnimmt. Also ich fände es auch schöner, weil das dann einfach sauberer getrennt wäre, als wenn wär das einer nebenbei schon. machte. Hm? 45. Ist so, Aber das ist Aber das wäre besser, das wär da mehr. Also also ich finde das einfach, wenn es um Geld geht, egal wie klein oder groß die Summen so sind, finde ich persönlich jetzt einfach sauberer, wenn das klar getrennt ist, als wenn das einer quasi noch nebenbei macht. Selbst wenn das vom Arbeitsaufwand sicherlich machbar wäre. Da könnte man das ja da so handhaben, jetzt einfach von mir so spontanen Vorschlag, dass man A erstmal mal das generell mal zur Diskussion steht auf der nächsten KMV, wollen wir nochmal einen neuen wählen, was ich persönlich ja wie gesagt befürworten würde, und B, dann kann ja melden, wer will, und... Ähm, ja, genau. Also ich fände es schon persönlich <lacht> schöner, einfach als eine saubere Tränen und voll Geld und ich die Freundschaft auf. Ja, man muss dann noch zwei Sachen anmerken. Also erstmal sieht unsere GO vor, dass sich äh, die drei äh, Büropiraten, also der Verwaltungs-, der Finanz- und der Organpirat auch gegenseitig vertreten. Das heißt natürlich, wir haben zur Zeit, ein Teil unserer Redundanz verloren. Ja, ja. Wir schnell mal einer krank für 14 Tage oder so, ja. und dann haben wir unter Umständen ein paar kleine Problemchen. Es wäre einfach besser, da eine dritte Person wieder zu haben. Also wenn halt sich jemand mit einfinden kann, also ich möchte da auch gerne Leute einbinden, die bisher keine Aufgaben übernommen haben. Wäre einfach, wir zwingen ja auch keine Arbeit auf, so ist es nicht. Also sowieso hält sich ja der Arbeitsaufwand in Grenzen. Aber ich stimme dir recht, wenn man noch einen dritten Vertreter hat für euch untereinander, abgesehen davon wenn es gar nicht mal ein großes Leute wäre, sagen wir mal, auch gar nicht ganz falsch, wenn jetzt noch jemand da wäre, der nicht unbedingt auch noch im Wahlkampf zusätzliche Zeit verbringt, weil ich glaube, die Zeiten hast jetzt nicht getrennt zwischen... nee das war alles, das wäre theoretisch, war auch dabei war das nicht lieber. Da kann sich ja dann, würde ich sagen, bis zur nächsten KMV, wenn er sagt, jetzt rausgeht und das in zwei Wochen stattfindet, dann ist ja, denke ich, noch für jeden genug Zeit. Dann kann man ja auch noch die Mailingliste, vielleicht noch mal kurz dann für alle, die jetzt nicht hier sind, noch mal zusammenfassen. Und dann denke ich mal, kann ja jeder sich in Ruhe in sich gehen, ob er da Lust drauf hätte und sich das zutraut. Und Also ich würde schon begrüßen, oder da halt, dass ich einen neuen Wählen würde. A zur Entlastung von euch beiden und B, damit es einfach eine saubere Trennung gibt zwischen den einzelnen Aufgabenbereichen. Sonst noch was zum Thema Finanzgerät? Okay, AVL nicht. Ich habe nur eben mal kurz angesprochen, jetzt am Sonntag ab 13 Uhr in Meckmüllers in Koffer. Okay. Ja, fehlende Daten, Bescheinigungen für die Wahlunterlagen? Ja, da sind wir ja gerade zum Teil <lacht> bei. Ich hätte da hinten noch zwei Leute die ich bisher nicht ansprechen konnte, weil äh, ein bisschen schlecht so über den Tisch, aber können wir ja jetzt machen. Boah, ja, ja da bin ich ja gerade bei, der ich noch die Richtung Also, das ist jeweils ein Blatt, was von euch zu unterschreiben wäre und eins, äh, was zur Stadtverwaltung in Türen getragen werden müsste. Zwecks Unterschrift. Okay. Was ja, wäre es dann Dann wäre soweit alles komplett oder ähm, ja, ja, ich habe hab hier noch ein paar, wenn ich hier nicht zueinander komme. Ähm, wie sieht es aus mit dem, mit dem Günter Neubart? Ich habe seine Nummer. Ja? Die nimmst du die äh, Ich mache machen wir gleich, wieder alles zusammen. Es geht ja auch und so. Ja, ja, und dann hätte ich, dann, dann, dann, dann hätt ich noch jemand aus. Äh, aus langer Wehr wäre da jemand anders bereit, ihm die vorbeizubringen. Er wollte mir eigentlich den Kram hervorschicken, beziehungsweise abgeben. Ja, ich habe aber keinen Kontakt. Und Und steht ich, zwangsläufig, ich weiß, ich kann. Dann steht es zwangsläufig drauf. Und damit ist es öffentlich. Ja. Okay, ich, äh, ich glaube, über Twitter kann ich den mal eine DM schicken. Wer ist denn der ist nicht auf Twitter mehr. Ja. Nein, Aber ich habe seine Telefonnummer und das geht. Kriegen wir dann ja. hin, das heißt, ja. nach vor Ort. Das heißt, wie ja. geht denn sonst, dass wir jetzt davon aus, dass die jetzt Weise, die <lacht> ich Naja, kann, Ich kann nicht vorbeifahren, ja. ich unterschreibe das und ich bringe es wieder mit. Geht ja, soviel ich weiß, hat er seine Wählbarkeitsbescheinigung schon. Ich habe sie nur noch mal in Reserve ja, also ausgedruckt. Beziehungsweise dann kann man vielleicht sogar, dass, ja. dass, wenn du das zeitlich machst, dass wir uns noch vor dem nächsten Stammtisch treffen. Ja. Und das ja, was ich dann noch dazu sagen möchte, ich fände es schön, wenn wir möglichst noch in dieser Woche, vielleicht aber auch Anfang nächster Woche beim Kreiswahlleiter vorbeigucken und da spreche ich dann auch die Vertrauenspersonen. Wann nächste Woche? Okay, diese Woche magst du also schon nicht? Heute ist Mittwoch, ne? Ja, das geht auch. Es ist ein bisschen Hölle Ja, also entweder Freitags mittags ja, so. ja, das ist doof ja. bei mir. Äh, wahrscheinlich nächste Woche Montag. Ja, wäre vielleicht nicht falsch, aber als Vertrauensperson, wenn wir gleich mal kurz auf dieses tolle 11a gucken, weil da eine Sache unter Umständen beim Wahlleiter noch zu klären ist, ob wir da vollständig sind. Können wir gleich mal gucken. Denn da möchte ich Ihnen in der Falle reinlaufen, da sind vor Formulierungen so komisch. Ja, Diese Woche ist besser, Nächste Woche. Ja, reden mir gleich drüber, zu schnell. Ja, voll. Diese Woche habe ich auch noch tun. Okay, ja okay. gut, da kommt ja jetzt nicht so ein Tag an. Auch, auch ist natürlich je schöner wäre, je eher je besser. Ja, es war. muss bis Ende des Monats halt alles ja. erledigt sein ja. und, äh, und muss vorher noch bei Patti gewesen sein. Genau. 27 Uhr Ja. Nicht nur Patti, das müssen glaube ich, das müssen noch drei Leute vom Landesvorstand. Ne? Ja, gut, okay, dann. Äh, Egal. Ja. Ich ja. meine, das ist kein Problem. Ja. Jetzt Schwaderstedt sitzt im äh, Landtag ja. äh, und ähm, Daniel Neumann ist auch nicht mein Recht. Okay, also die, die Sache läuft, sagen wir mal ganz platt. Ja, Neuordnung Stammtisch. Ja. Neuordnung Stammtisch, ja. am besten, dass du. Stammtisch, du. Du weißt es gerade. eine ähnliche Worten? Nee, ansonsten äh, kann ich kurz sagen. Also, wir hatten, äh, es ging darum, äh, weil äh, Tagesordnung abarbeiten eine relativ, relativ trockene Angelegenheit äh, sein kann und äh, das nicht äh, im klassischen Sinn ein Stammtisch ist. Jasna, äh, wegen Sound. sind es schon Ansonsten müssen wir regelmäßig mit Mikrofon arbeiten. Wir, äh, es geht darum. Äh, dass wir tatsächlich so ähm, Tagesordnung, dass wir das am Kreis koordinationsstammtisch haben am ersten Mittwoch, wo wir richtig mit Tagesordnung die Dinge werden durchgearbeitet und, und äh, alle mit. Der wird auch gestreamt, ist ja schon vor längerer Zeit beschlossen worden, dass das eine Möglichkeit auch, auch, auch, auch, auch gesehen, gestreamt wird. Und die normalen Stammtische sollen, sollen relativ lockere Angelegenheiten sein, wobei der Acker kommunal als Arbeits Erhalten bleibt und inhaltlich arbeitet und beim Kraftkonditionsstand nicht informiert. Und neben den normalen Stammtischen, die relativ locker gehalten werden, können sich immer noch Arbeitskreise parallel hinsetzen, beziehungsweise Arbeitskreise können auch außerhalb der Arbeit oder Arbeitsziele. Aber ich weiß, also Arbeitskreise. Arbeitskreis ist ja eine formale Sache. Also also das heißt es geht um arbeit genau. Arbeit, wir wollten das Arbeitsteam nennen, wo man sagt: Okay, jetzt wollen wir zum Beispiel, welches ich den Thomas hier mit Website irgendwas macht, dass man, wenn es wirklich, das, muss ja, das kann immer Parallel von einem Stammtisch sein oder auch zu einer anderen Zeit setzen wir zusammen, ja. arbeiten dran. Genauso wie es ja auch andere Arbeitsteams auch gibt und dass dann die äh, Stammtische relativ locker gehandhabt werden und dann, wie gesagt, TO und so, wichtig, dass das dann am ersten Mittwoch Vortrag ist. Was dann auch noch interessant wäre, das hat wir dann auch noch ergänzt, das ruhig mal. Ich drücke bewusst aus, sich auch mal auf so einem Stammtisch gezopft werden darf. Gezopft jetzt im positiven Sinne, nicht, dass man die Körper einschlägt, sondern dass man auch mal durchaus generell aktuellere Themen dann auch diskutieren kann. Ruhig auch kontrovers, natürlich in einem gewissen ähm, äh, Rahmen natürlich. Also, äh, aber das dann auch durchaus nicht nur, ich habe es mal, wie ich es letztes Mal ausgedrückt, es hat teilweise was von einem Das habe ich bewusst so etwas provokativ ausgedrückt, weil man Arbeitpunkte durch. Alle gehen dann nach Hause, wir haben praktisch was gemacht, aber wirklich rein im klassisch-politisches haben wir nicht diskutiert. Das muss ja nicht immer gemacht werden, das muss ja noch nicht übers Knie brechen, aber dafür, denke ich, werden Stammtische dann auch ganz gut über aktuelle politische Themen, ob das jetzt nur die Kommunalpolitik ist oder die große Weltpolitik, sei mal dahingestellt, einfach auch da mal zu diskutieren. Solange jetzt nichts Akutes anliegt, wo wir sagen müssen, hier müssen wir uns erst noch vor Ort kümmern, bevor wir uns um was anderes kümmern. Also sprich, das Ganze, wie Matthias schon gesagt hat, auch ein bisschen zu erweitern, über den Tellerrand hinauszuschauen. Ja, ich hätte da eine kleine Anmerkung zu. Ich habe mir natürlich die Sachen auch bei euch im Protokoll durchgelesen. Ich finde die Idee in der Hinsicht ganz gut. Ich habe eigentlich nur eine Problematik darin, mit dieser Formulierung, wie es da drin stand, ja, unten in der Kneipe dann einen Stammtisch zu machen und parallel arbeiten dann welche hier oben. Ich möchte das zeitlich entzerren. Also grundsätzlich auch an die in der Woche, wo jetzt der Kreisstammtisch stattfindet, wäre ich eigentlich dafür zu sagen, okay, um 19 Uhr da unten einen Stammtisch, den man dann vielleicht am Kreisstammtisch generell kürzelt, und ab 20 Uhr fängt man dann mit dem produktiveren Teil an. Dann haben alle mal Hallo gesagt, alle sich mal ein bisschen geschnuppert, jeder mal ein paar Themen abgegeben und danach können die, die dann eine Arbeit nachgehen wollen, sich separieren. Die Idee war eine andere. Die Idee war einerseits, den Stammtisch wirklich zum, äh, wieder interessant zu machen für Leute, die keinen Bock haben wollen. Ja, ja. Die ganzen Orgasachen, die einfach hier hinkommen wollen, Leute treffen wollen, die vielleicht auch mal über Politik ja. reden wollen, was er echt vernachlässigt haben. Und deswegen der Stammtisch, als einer Stammtisch, so wie man es okay. kennt. Äh, das mit den Arbeitsteams ist ein Zusatzangebot, okay. weil wir durch das Kommen natürlich diesen Raum haben. Äh, der Stammtisch kann meinetwegen auch gerne nicht oben stattfinden. Das ist mir prinzipiell egal. Ähm, wichtig ist halt, dass wir diesen Raum haben und Arbeitsteams, Wollten wir generell wieder belegen, damit wir einfach ähm, wieder ähm, Verantwortlichkeiten haben, damit wir Projekte vorantreiben können und ähm, diese Arbeitsteams arbeiten selbstständig. Du kannst den Arbeitsteams nicht sagen, fang da um 20 Uhr an. Ähm, du kannst, die Arbeitsteams sind auch nicht darauf ähm, beschränkt, äh, dass sie überhaupt was am Stand nicht machen. Die können sich auch zu zweit äh, in einer Bude treffen, so wie wir das selbst getan haben, und da ihre Sachen machen, das ist vollkommen okay das ist einfach nur ein Angebot an die Arbeitsteams, diesen Raum zu dieser Zeit auch nutzen zu können. Mehr soll das gar nicht sein. Ja, ich würde sagen, also es geht also um dieser, dass das so nach so Bedarf, wie der Bedarf ist, können sich die Arbeitsteams äh, autark äh, bewegen und die Stammtische sind stammtische. Allgemein, was noch angesprochen wurde zu diesem Thema, äh, war, was wir uns wünschen, äh, dass Nord- und ich meine, wir haben flächenmäßig einen großen Kreis, aber ausreichend möglich wäre, dass man einmal einen schafft. sich klar, wie das jetzt heute ist, aber dass man noch zusätzlich noch einen zweiten Termin im Monat hat, wo wir vielleicht auch in größerer Runde Kreis, äh, da dass wir, dass wir irgendwie Nord-Süd kreismäßig uns besser rausversetzen. Ja, das war meine Idee, die ich dazu hatte. Ähm, noch ein bisschen anders sogar. Und zwar ähm, haben die Kölner dieses Problem seit Jahren so gelöst, wir haben im zwei Wochen Rhythmus, je nachdem, ob gerade oder ungerade Woche ist, haben die eine Woche sich eine Woche socializing stammtisch. Bei dem einen wird halt nur gequatscht und geklönt, bei dem anderen wird mit BIMA, TO durchgearbeitet und so weiter. Das wäre bei uns im Prinzip der Charakter von Kreiskoordinationsstammtisch. Das Ganze würde ich gerne hier auch so machen, aber dann halt gerade mit dem Fokus, weil wir jetzt für den Kreis, da kandidieren, ich hier die Stadtbüren so ein bisschen vernachlässigen, oder die einzelnen Kommunen im Südkreis auch, ähm, fände ich es... Ähm, Sinnig, das dann so zu machen, dass das dann quasi alle aus, aus dem Nordkreis eingebunden werden. Können wir, deswegen haben wir es halt nicht so umgesetzt. Wir können das nicht äh, alleine entscheiden. Wir müssen quasi die Leute aus dem Nordkreis fragen, ob sie bereit sind, mehr als einmal im Monat überhaupt nach Düren zu kommen. Bin ich wieder bei dem Punkt von eben. Ähm, wenn ich äh, um 19 Uhr hier sein will, das ist mein Tag ziemlich am Arsch. Auf gut Deutsch, weil dann äh, muss ich spätestens um 18 Uhr losfahren, um einigermaßen glücklich hier zu sein. Führt zu einer Menge Hektik. Wenn dann noch irgendwas läuft, für heute, dann, dann rennen wir alle hinterher wieder mal. Also, ich würde ich würd sagen, mit dem System ganz gut, aber auch für das Angebot nach draußen würde ich es generell besser finden, wenn immer um 19 Uhr tatsächlich unten ein Angebot stattfindet. Und man dann tatsächlich um 20 Uhr auch mit solchen Sachen. Das war sozusagen also Kreisgedöns und noch ein zusätzlicher Termin, um produktiv zu arbeiten, zumindest jetzt erstmal bis zum Wahlen. Vielleicht auch darüber hinaus hängt ja auch davon unserem Erfolg ab. Machen wir dann halt ab 20 Uhr, um nicht immer in so eine gewisse Zeitnot zu kommen, weil das Erste ist ja auch ein Kernangebot und danach ist ja manchmal auch eine gewisse Verpflichtung, weil man halt eben gewisse Aufgaben in dem Team besprechen muss und nicht nur will. Und es kann ja dann auch sein, ich hoffe es zumindest, wenn wir, was nicht mit zwei oder drei Leuten im Kreistag vertreten sein sollten, dass ja vielleicht auch dann das Interesse von potenziellen Zuhörern auch eher zunimmt, wenn man dann ja auch Mandatsträger hätte, an die man sich dann irgendwas wenden könnte. Und dann es schon Sinn, die eingangs erwähnt, wenn die Stammtische halt nicht, ich sag mal so formalistisch in Anführungszeichen, herkommen und als Aussicht da eher wegläuft, weil man natürlich eine ganz andere Vorstellung hat, sondern tatsächlich auch mal man einfach nur klönen könnte oder halt seine eigenen Probleme vortragen könnte hier. Ich habe hier in meiner Gemeinde das Problem XY, liebe Kreis, das mit wieder, könntet ihr nicht beim nächsten Mal oder so und so. Ja, das machen die Kölner im Übrigen ähnlich. Die fangen auch um 20 Uhr, also 19 Uhr und um 20 Uhr mit dem Arbeiten, wenn sie so sie denn Arbeiten dann kann, Ich denke, das kann man tun, wenn das okay ist, dass ich das nach hinten verschiebe, weil das war für manche auch nur ein Problem, dass es dann einfach zu spät war. Das hat der Reich, glaube ich, mal angenommen? Ja, der Heinz. Der hat Oder ja, aber Heinz hat darauf gemerkt, ist gut. Na, Vielleicht ja. kann man Heinz mitnehmen, das lässt sich nicht regeln. Dein Angebot besteht Was? ja die ganze Zeit, die ich jetzt nehme. Man ja, kann es ja. Was den Halt 1 betrifft, wir müssen echt mal gucken, dass wir hier äh, auch mit der Börde, äh, mit der, mit der Urteilbahn, dass wir hier so einen richtigen Night training noch bekommen. <lacht> <lacht> also, wenn du kurz weg warst, wir waren. sind gerade daran, dass zu, dir, äh, zu diskutieren, einen Arbeitsstammtisch im zwei wochen rhythmus hier zu machen und die anderen zwei Wochen Socializing-Stammtisch. Okay. Ähm, die Frage ist halt, wie das aussieht mit dem Nordkreis. Dietmar hat mal angemerkt, das ist ihm zu eng um 19 Uhr, dann würde das Ganze um 19 Uhr anfängt, okay, aber dann erstmal so Socializing, um 20 Uhr mit der Arbeit. Ähm, 20 Uhr ist für dich immer, weil du relativ früh weg musst, halt, doof, aber ich, ich glaube, man würde nicht. Mitnehmen. Ich, ich, ich kann auch ich kann eine Bahn später fahren, das ja, ist äh ein Problem. Ähm, die Sache ist die, wir müssen, das wollte ich sowieso, ähm, deswegen war das etwas unstrategisch, dass ich gegangen bin, wir müssen so. sowieso also die ganzen Webseiten... Wie die Geschichten mal durchdiskutieren. Ja, das, das, ja, das, halt, das ist alles, das hat nichts mit dem Stammtisch zu tun. Wir reden jetzt über den Stammtisch weil, weil du sagst, arbeitsstammtisch. Arbeitsstammtisch ja. im Sinne von, wie jetzt das Kreis bildet, ja. Das ist das, das andere ist, da darf ich ach, ohne so. TO, ohne ja. BIMA einfach quatschen. Okay, gut. Nee, nee. Ja. Ich würde ja auch die Socializing-Termine öffentlich machen. Die Arbeitstermine sind innere, die man natürlich dann auch auf so Socializing-Terminen mitbekommt. Das, die muss man nicht extra kommunizieren, die kann man irgendwo im Wiki extra dann erwähnen, aber halt eben die Termine, die wir herausstellen, das sollten die klaren, immer stattfindenden Termine sein, wo man den Leuten ja schließlich Kontakt gut, an würde ich dann einfach, die treffen uns jeden mit. Was da genau läuft, sehen die Leute, richtig. die kommen. Dann kann man das Ding ja verordnen. Ich meine, da steht ja noch 19 und nicht 20. Ja, richtig. Ja. Heißt du, das heißt, im Grunde genommen, Wir bleiben, wir bleiben aber in Runde genommen bei uns, und ja, weil der ja. ist ja bekannt und, und das und wissen die Leute. Halt, mal eben. Man kann es ja so halten, dass man vielleicht erstmal dann halt eine zwei-, drei monatige Testphase macht mhm. und dann kann man immer noch hier und da vielleicht mal nachjustieren. Aber grundsätzlich sehe ich das auch, wie letzte Woche besprochen hat, für eine gute Idee. Dass man vielleicht hier und da nochmal ein Schräubchen danach drehen muss, das bleibt ja nie aus. Und Matthias? Je nachdem, wenn in der Sommerzeit das Wetter schön ist, könnte man auch so ein social Rising, was, was, könnte man auch vielleicht mal gucken, ob wir eventuell vielleicht den einen oder anderen nicht so. Häufig wie letztes Jahr, aber vielleicht mal einen Wandersport ich auch mal anlegen können. Wenn wäre halt Lust drauf hat. So. Ähm, Ich hätte noch gern Saschas Meinung gehört, weil gerade was, was Fahren mehr als einmal im Monat angeht, dass er direkt ja, das Ja, da habe ich eben nämlich auch dran gedacht. Also ich würde dann eher sogar dazu tendieren zu sagen, wenn es möglich wäre, etwas früher anzufangen. Weil wenn wir uns quasi um 7 Uhr treffen und um 8 Uhr die Arbeit losgeht, wenn ich dann rechne, vielleicht zwei Stunden, bis ich zu Hause bin, ist es fast 11 Uhr. Also da würde ich vielleicht anregen, eher... Vielleicht um sechs? Das geht gar nicht, das kommen wir bis 19 Uhr. Achso, okay, und das gut. ist, äh, ist okay, natürlich äh, direkt äh, läuft das gegen das, was Ja, die, das, das, das ist genau das Gegenteil von dem, was sie man nee, äh, ja, ja, ja, halt noch, ja. Wenn man noch früher anfängt, da der Taxi so kaputt ist, geht auf, das auch, um 19 Uhr ist gerade so kackt. Wenn die jetzt um 19 Uhr Uhr kriegt man vielleicht auch recht. Das ist die Frage. Ja, ja, ist machbar. Wenn du sagst 19 ja. Uhr ist zu so früh, 20, äh, 20 Uhr ist ja. nicht viel viel zu, viel zu spät, dann genau. sind es so Sachen, die müssen wir ausprobieren. Ja. Aber prinzipiell, ich äh, zweimal die Woche, ja. zweimal im Monat bzw. 2,5 Mal nach Düren fahren, würde auch bei dir gehen vom also, Ja, also ich würde, ich würde es ja. erstmal bis zum Wahlen testen. Ja. Das ist Ende Mai. Ja gut. Ja. Und wenn das halt halbwegs nicht läuft, ja wie gesagt, man kann ja immer noch Sachen dann ändern oder sagen, dann hat sich überhaupt nicht gewirkt, wir schmeißen es raus. Das ist ja alles nicht in Stein gemeißelt, nur. Man sollte jetzt mindestens mal versuchen Änderungen umzusetzen. Schließlich steht der Leute irgendwo ein Parteiprogramm bei uns drin? Und dann kann man immer noch schauen, ob das ja davon beibehalten oder nicht. Ja, stimmt, da muss man. Stimmt, da muss man auch noch nehmen. <lacht> Vergessen noch <lacht> mal ein Programm. Äh, genau. Ja, sonst noch Fragen, Anmerkungen dazu am Stammtisch? Machen wir. Machen wir. Ja, mail ist die Dateigröße. Wer hat das reingesetzt? Dietmar die haben wir schon angesprochen. Ja, stimmt. Ja. Ja Webseite. Ja. Akira, ja. also, ich bräuchte dich mal. Kannst du bitte mal piratenpartei-dueren aufrufen? Und bitte alle mal kurz die Augen zu machen, bis die Seite da ist. Wir sagen dann öffnen. <lacht> <lacht> wie ist das? Lieber der Trubibär Das ist, das ist <lacht> unser Blog, wie er derzeit aussieht. Ach so, der wird so vorher nachher die Dings Ja. Oh. Einfach ein neuer Tag. Cooles so Design. Eine... Warum ist das so schlimm? Also, die, hat mich Augen oh. also, die, die, die, die ja Augenkrebs bei. Fehlen hier noch die, die, so die Herzchen so schön, drauf. Das sind doch Herzchen. Oh Gott, jetzt ich <lacht> habe hab Ich habe noch einen scheiß Bug, dass ich die Maus klicke und erst Sekunden später das Ding reagiert. die Social Media-Dinger, Wieso machst du das denn mit der Maus? Steuerung und T. ist ja WhatsApp, wo wir ja WhatsApp-Icon Nein, du. Ähm, hast du das Ding überhaupt angeklickt? Nein. Vielleicht wie gesagt, das ist hier dann... Das ist meine Einzelheiten, da kennst du jetzt aus so dem Internet. Nein. Das <lacht> wird ja das mein Laptop nehmen. Du reitest... du reitest... Witz zum Tode. Weißt du was? Das? Thomas Held so, ja, ist der Witz zum Tode. Thomas Ja. Star und Sollte Jetzt willst du erst... Ja ja. Kiratenpartei minus Dueren.e. So. Viel schönere Farbsättigung. Der Retina ich, ich hasse es aber nicht. Unser aktueller Blog. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich sag dir auch Also eigentlich habe ich das am äh, Montag so eingestellt, um die mal was zu zeigen. Das sind die Farben der Piraten. Lasst doch. Oh, das so, ja, äh, das sind die Farben der Piratenpartei Luxemburg und äh, wir wollten einfach mal testen, ob irgendjemand auch mal auf unserem Blog geht. Antwort: abgesehen davon ist sowieso, was mich zum Beispiel stört, da das, das sind drei Bilder, die durchrollen, aber die Bilder scheinen. auch Ja, die sind alle nicht drauf. Das ist aber erstmal gerade komplett egal, mir geht es nur um das Design. Das ist das Aktuelle. Design. Ja. Ähm, ich habe es äh, jetzt übrigens wieder umgestellt auf Orange, wenn du auf Aktualisieren gehst, dann, dann siehst du, wie das wirklich das Aktuelle ist sein sollte. Ja, ja. Oh. So, und jetzt gehst du auf Düre okay. So, und jetzt gehst du auf Düre mit Ü und das ist das, wie, wie ich es jetzt mal geändert habe. Und jetzt ist die Frage, was findet ihr besser? Das. Ja das ist Luxemburg. das ist <lacht> <ein> <lacht> <lacht> Florian, jetzt warten wir mal, bis es bei Bild 6 ist. Dann ist sogar ein Bild, was im äh, Artikel verlinkt ist, da zu sehen. Ja, aber du klickst Oder du klickst, du auf oder du klickst direkt drauf, fern. aber klicken ist äh, Arbeit. Ah, da muss man ja mit der Maus hinterher suchen. So. Was du denn da? Ja. Ich habe übrigens das Logo da oben auch dann direkt. Äh, beantragt. Ja ich würde das alles. Achso, das, das, das hast du das Nächste? Das Nächste? Das war jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt. Es wird dann automatisch so eingebunden. Jetzt bricht das Team zusammen. Oh, unfassbar. Für Die ja. also. ich weiß. So. Ja, ich weiß. Ich kann das jetzt so machen. Die Frage ist, wollt ihr das so? Ich möchte es nicht ohne euer ja, Zugang. Ich, ich jetzt kann man das glauben? Ja, Meinungsbild. Wer möchte das äh, Scapecode haben? Halt, das, das, das ist das Scalecode. Halt. Die machen die anderen. <lacht> ich dachte, ich mache das. Genau. Was das sein, sein sollen? Ja. Das, das ist das. Beste. Genau. Also wir haben auch schon länger einen Nachbarkreis, der ist er auch ist Gut, dann geht es okay, jetzt nochmal auf die andere alte Seite. Mach mal aktualisieren, damit wieder ran geht. Das kann der Bass, ja. Oh. oh. Ja, okay. Die Farbsättigung ist beim wie in der Und jetzt, jetzt drückst du einmal F5, Matthias. Die F5. Du drückst F5. ctrl R. noch ein bisschen anzupassen, aber prinzipiell sieht es jetzt schon so aus. Könnte man das war machen? Zum Thema... Es war übrigens Arbeit, weil ich das 7 hier gar nicht hochladen konnte, weil die, das 7 die maximale Dateigröße überschritten hat. Ich musste dafür Kevin Schmidt zum Urlaub stellen. <lacht> er befindet sich hier irgendwo im Ausland, <lacht> glaube ich. Es ist immer Arbeit, in einem Blog was zu arbeiten. Das habe ich dir auch schon gesagt. Das geht. Hat er dir jetzt Adminrechte auf dem Server eingerichtet? Nee, darf ich nicht, weil das ist ein server Aber er hat mir, mir und Matthias, die Zugangsdaten für äh, irgendwas. Nee, von der Gemeinde. Der den Zugang Zugang Zugang. Zugang. Nee, egal, wir haben Zugang. was wir äh, tatsächlich dann machen können, äh, der Kevin kann mal die, die Piraten, mhm. äh, noch mal da, äh, die noch weiter, wir kann ja dann noch ein, aber ich habe die Möglichkeit, den DNS-Eintrag zu ändern. Wenn man es tatsächlich umschalten, dann bräuchten wir den DNS-Eintrag ändern und dann schalten wir ja. direkt auf. Ja, wobei ich die, die URL Dueren verwende, das ist die, nicht ich verwenden möchte. Ja, ja, die behältst du ja auch. auch. Die haben halt dann die mal den <lacht> gleichen DNS eintragen, nur dass das dann äh, auf das WordPress bei dem Server dann so läuft. Richtig. Ja, wobei ich halt äh, möchte, dass die Piratenpartei wie Düren grundsätzlich äh, weiterleitet auf Dueren. Nee, es ist keine Weiterleitung vernünftig, ist beides physisch das gleiche. Beide Namen verweisen einfach auf die gleiche IP Zahlen-IP. und ja. Nichts anderes. Und damit brauche ich keine Weiterleitung. Aber die ganzen, äh, die ganzen Links und so, die soll es dann halt nur für das äh, UE geben und nicht für Übung. Ich glaube, nicht, möchtest Ich interessiert das gar nicht. <lacht> <lacht> ja. das ich finde es toll, dass das ja. im Arbeitsteam ja. besprochen, auch zwei ja. Für ja. letzten Punkt. Ja, ja, richtig. Gut, Gut. Gut. machen wir. Sonst noch Fragen, lösche <lacht> Anträge dazu? Ich gibt es ein Arbeitsteam dafür? Du bist das Arbeitsteam. <lacht> nee, also grundsätzlich Arbeitsteam äh, Technik, Puh. Äh. Ja, ich also ich habe eben schon Namen gehört. Ihr beide, ja? Das ist die Frage, du. wer da noch mitmacht. Ja. Und dann gibt Heinz, der immer auch Sachen macht. Also, ich könnte mir ein Team vorstellen: tatsächlich äh, Heinz, Thomas und ich. Da können wir ja abstimmen. Ja das ist ja nichts Formelles, wie man da so eine Entscheidung verhält. muss. gut drauf. Ja, hat, ich würde das ist sowieso eine so, Sache Hand haben, ob wir das Wiki separieren. Ich würde auch vorschlagen, klärt hat dann halt in ja, der da Das gibt es schon. Da kann ja, ja dann, ja. Ja, okay. dann wer was wie mit wem technisch macht. macht. Also okay. Ich möchte noch, noch zur Website noch was sagen. Vielleicht kriegen wir das jetzt Thema kurz nochmal mal ein bisschen belastet. Ich werde dann auch die nächste Kürze auch die das, archiv, das Video erschießt so, das Ganze soll dann so aussehen. Da ist dann äh, so ein Player. Ich muss auch gucken, warum die, wie ich die Leiche noch wegbekomme. Also so die Ja, da äh, ist es so Okay, willst du das also mit einbinden? Also so also soll dann auch die, äh, dann kann, äh, ist er auch mit Text und so ein bisschen bei, äh, dann so soll dann auch die Videos drin sein. Schön, schön. Das hat Matthias da eingebunden, das hat er toll gemacht. Kannst also, ja. du das irgendwie das Bausenbild da ändern, da war? Vorher? Nein, das ist, das ist von der Streaming-Seite. Also, ja. Ja, ja ja, ich, ich ich möchte aber lieber, dass die Leute draufklicken, weil dann äh, äh, lebt irgendwo im Hintergrund ein Tab und dann verbraucht jemand irgendwo ein das ist änderbar. ist änderbar, aber ich möchte, dass die Leute bewusst draufklicken, weil es kann sein, dass im Hintergrund äh, sich ein Tab öffnet, da läuft der Stream, bekindet sich mit und hast dann eine 500 Megabyte ja. verweiler Okay. Gibt es sonst noch was zur Seite? Ähm, zur Seite glaube ich erstmal nicht. Ich werde dann äh, gucken, dass ich einen Aufbau hinkriege mit neuen äh, Inhalten, teilweise Sachen löschen oder so. Ich habe jetzt von dir zum Beispiel die Bundestagsseite, habe ich auch privat gestellt, ja. ist nicht gelöscht, aber die wird halt nicht mal angezeigt. Ja. Zumindest auf dem von Matthias. Dann stelle ich es euch einfach wieder vor. Was ich auch noch gerne hätte, da muss ich mal eine Abfrage machen, wem die URL eigentlich gehört. Ich glaube, die hört Andi. Piraten-Düren.de, also auch wieder mit UE. Die verweist derzeit auf die, stammt, die Seite von Wiki Düren. Die ist schon ewig alt, dass sie vielleicht dann auch aufs Blog verweist. Da müssen wir aber die Rechte daran bekommen. Okay, welche welche Piraten-Düren. Also ohne Partei. Ja. die haben wir auch noch. Ja. Was haben wir alles? So viel. es sind ein paar Leute, die Sachen angemeldet haben. Braucht keiner. Okay. Okay. Also, also gibt oder gab es noch eine Zeit lang Dürren noch Piraten? Okay. Ich gehe mal auf Piraten-Überspielung für das Protokoll. Okay, Wahlkampf vor. Als Korsar als Wikinger. Ja, es ja, es war ja. ja. Ähm, ähm, nee, warte, äh, Wahlkampf. Das Was haben wir da? da? Da war doch ja. ja, ja. jetzt jemand drin, nein? Ich habe es ja gestern ne, Wahlkampf steht vor der Tür. Ähm, wir können uns ja diesmal nicht auf den Landesverband verlassen, dass der uns alles bereitstellt. Wir müssen das jetzt selber machen. Da ist einiges zu klären. Vor allem, ob wir unser Geld verballern Beispiel. Es geht darum, welche Plakate wollen wir, wie viele Plakate wollen wir, welche Art Plakate, ähm, was für Flyer, was für sonstige Werbemittel. wie bestellen wir die, welche Mengen sowas alles. Da gibt es viel zu klären. Hätte ich gerne ein Arbeitsteam für. Ja. Lieber? Ja, will sich jemand dafür verantwortlich äh, geben, in Kontakt zum Beispiel mit den Leuten SG Gestaltung, Kreative NRW etc. ständig zu treten? Weil sinnvoll ist ja, wenn wir selber eigene Werbung machen, dass sie in eine optische... Endlichkeit zumindest mit dem Europa-Corporate Design, Design hat, weil sonst äh, machen wir uns wieder mal lächerlich. Ralf? Oh, was ich, Ach so. ich bin schon in Kontakt mit dem Marc Janssen, der äh, hat jetzt auch über Auftrag vom Landesvorstand äh, Dinge einzukaufen und äh, die dann über VPV-Berechnungsbudget -Berechnungs sonst irgendwie an die Kreisverbände und virtuellen Kreisverwendung, äh, weiterzugeben. Es wird teilweise vom Landesverband Zuschuss werden, aber die werden halt nicht voll bezahlt. Es geht sich mehr weniger ums Geld, es geht mir eigentlich darum, dass jemand. Ja, da der, der, der, ist, der ist halt auch, ein, der ist halt auch in der, bei der kreativen ja. NRW und in der sd gestaltung Ich hatte jetzt auch den Antrag halt für das Dinges gestellt, hier für das Logo, äh, habe auch Antwort von ihm bekommen, hat dann auch ja, macht den Meckel in meiner Webler. Ähm, der macht eigentlich auch ein nrw der da gerade. Haben, äh, haben die denn eine Zeitleistung, wann die fertig sein wollen? Ähm, ja, es gibt äh, ein Gangdiagramm im Vorstandsportal oder im Verwaltungsportal. Ja, den im Dingern traue ich nicht, reicht. Ja? <lacht> den Dingern traue ich nicht, reicht. Das ist immer so, da wollen wir, aber ob wir schaden, schaffen, das ja, ja, ist eine das andere ist Frage. Ralf? Also ich wäre ganz gut, wenn wir den Finanzpiraten fragen könnten, wie für Kohle da wäre. Also da ich ja auch Stellvertretender Finanzpirat bin, kann ich zu dem Thema nur sagen, wir haben ein Budget beantragt wir haben auch noch Geld da, alles in allem liegen wir vielleicht bei 1200 Euro, weil alles, was für dieses Jahr ist, sagt dir das Land, mal gucken, was da ist. Ja, allerdings äh, haben wir bis zum 31. Juni, mhm. haben wir bereits äh, ein Budget beantragt in Höhe von 750 Euro, das sind bisher nur die Fahrtkosten für den Piratenstumpf als Afrika. Ja, und als nächstes noch AV-Kosten. Ich würde schon dafür plädieren, dass wir von den, ich sage jetzt mal einfach 1200 Euro, die wir haben, möglichst viel jetzt ausgeben. weil ich sage mal ganz platt, wenn ich jetzt wann dann der Wahlkampf, der, die Kreistagswahl, ja, Handball, <lacht> <Nein! lacht> <lacht> Handball, sage ich, <lacht> ja, weil wenn wir das wenn, wenn ich jetzt wann soll man das Geld dann dann wenn wenn jetzt nicht eben zur Kommunalwahl. Äh, da denke ich mal, sollte man schon Da muss haben? Klar, wir sollten natürlich genau überlegen, wofür geben wir welche Beträge aus? Keine Frage, aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass eigentlich das schon das top Ereignis in Anführungszeichen dieses Jahr ist, das Geld. Ja, ich wollte da nur an einen super Antrag äh, des VKV Essen äh, in der letzten Vorstandssitzung erinnern. Die wollten zweieinhalbtausend Plakate ordern für, äh. ja, für, für, Kost, für Kostenfaktor... Äh, Ne, ja, andersrum, anderthalbtausend Plakate für zweieinhalbtausend Euro, so rum. Okay. Und äh, in Ihrem Budget waren allerdings knappe tausend Euro nur noch fein. <lacht> also darum auch mit Augenmaß hey, nicht plötzlich ballern wollen. Nee, hey, also es muss schon durchdacht sein. Macht Sinn. Klar, aber ich meine, ich würde, wenn ich da raus ist dass wir das rote Geld einsetzen, natürlich sinnvoll und mhm. zielführend das ist klar. Nur äh, jetzt zu sagen, dann lass es mal nochmal x 100 Euro zurückbehalten, hey. dann fände ich Quark. Müssen wir müssen mal ein bisschen die Kosten gucken, was uns das Streaming kostet. Also ich habe jetzt äh, auch für heute die Tagesflat angesetzt für 8 Euro. Jetzt die Frage, wie häufig äh, in einem Monat was ist, es gibt äh, für 30 Euro im Monat gibt es eine Monatsflat und für 300 Euro ist noch also etwas günstiger, gibt es eine Jahresflat. Das äh, Müsste man mal ein bisschen rechnen, ob sich das eventuell lohnt. Das, das ist zwar dann eine Fair Use Flat, wo man 20% nutzen soll, aber dann könnte man im Prinzip jede Woche irgendwie äh, theoretisch auch. Äh, also das müssen wir mal gucken, was uns das jetzt, ob, wie, wie teuer uns das jetzt mit diesem Tagesflat kommt oder ob das tatsächlich so eine Monats- oder Jahresflat dann willst Würde ähm, ich dich bitten, abzuwarten, sollte eine Infraktionsstärke. In äh, den Kreistag einziehen, also zwei Leute. Ähm, werden wir auch Bedarf haben, Sachen zu streamen, dann lohnt sich eventuell für die Fraktion eine, eine, eine solche Jahresblatt und äh, das kann man dann als Fraktionsmittel bezahlen. Ich weiß nicht, oh, okay. ob das dann verdeckte Parteienfinanzierung ist, wenn das dann auch für andere Sachen mitgenutzt wird. Gesetzt den Fall, die sind anwesend oder so. Ich weiß es nicht. Das so, muss man dann rechtlich ja, klären. Muss man rechtlich klären, okay, aber dann, das, das, ich würde es ja sowieso bis dann sowieso beobachten, wie unser Bedarf da auch, ja. auch ist. Mhm. Du noch was? Ja. Ja. Achso, ja. Hallo, Markus. Äh, hat einer schon die, äh, die aktuellen Plakate für die Europawahl gesehen? Kennt ihr die? Teilweise, ja. Aber ich glaube, das sollten wir noch am besten alle nochmal so drüber laufen lassen. Weil ich zeige sie mal hier auf meinem tollen Rechner, dann halte ich das mal so rum. Das finde ich nicht, ist mir eine Das ist, Das war, ursprünglich war das mit der Grenze von Deutschland und äh, also BAD, mal, Hat DDA. Das hat sich so geändert. Lass mal, ob ich dahin hinkomme. Das ist eine ewig lange URL. Schicken wir einfach den Link? Nee, geht nicht. Ich okay. habe Ja, wiki.piratenpartei.de slash äh, wiki slash images slash 4 slash slash Europa 2014 minus 1 minus 2. Es <lacht> gibt ja auch sehr unterschiedliche mailing Schmeiß das doch einfach mal in ja. das Pad, was du sowieso ja. auch Ja. Das ist Pads und so. Ja. Ja. Thomas, ich glaube, ich muss hier mal Zugang zu meinem URL-Shorten machen. Bitte dann hier Nein, ich hier mag keine url shortener Ich hasse aber so lange das tippen. nicht. Warum oh. ja, ja? Guck das jetzt wieder ins Bett und mach. Äh, wo Welt. haben wir denn Stammtisch? T o Kreis, Stammtisch, machst du auch Ja, genau, ja, das ist gut, ja Ah. Ja. was ja. kann ich das Das war natürlich jetzt. Das war perfekt, ja. Haben gleich die Grafik drin. Hm? Ja, das ist so. das ja, ist es. das. Ist ja, das gewollt? So. So. So. Nee, das ist nicht äh, gewollt, aber das ist doch anscheinend so. Das kann ich nicht sehen. Natürlich ist das gewollt. Also bei der Farbgebung macht dann, sagen wir mal, auch dieser Europakringel Sinn, mhm. wo ansonsten der Kringel eigentlich eine Verbesserung wieder mal unseres, ja. unserer Corporate ID ist. Das ist, glaube ich, da immer noch nicht alle begriffen haben, da wie wichtig ist dass Symbole wirklich hier rein müssen. Wenn da immer auch wieder rumwummelt, da. Richtig. Ich ja, das ist zum Beispiel, da mein erster Gedanke, what the fuck is this. Ja. ja, das ist okay, wenn man drüber nachdenkt, ist das okay. Was ist schön da, wenn man sieht und gar nicht nachdenkt, ist man es direkt wieder vergessen. Mhm. Ja. Okay, aber das, ja, das, wieder das so ist wieder so ein von diesen cool. super Plakaten, die nachts nicht funktionieren. Hm? Nee. Der Kontrast zwischen Weiß und Hellblau ja, ist viel zu schwach. Nee. Das sehe ich anders. Ähm, also es wirkt erstmal nicht stark der Kontrast, aber Weiß und Blau generell ist der stärkste Kontrast, den wir überhaupt haben. Ja, grundsätzlich ja. ja. Aber dieses äh, Blau unter gewissen Lichteinflüssen wird so hell, haben so viele Plakate gehabt, auf Orangestöne werden häufig unter den Natriumlampen ganz weiß. Und da haben wir dann ein richtiges Problem. Wenn du die Lampen hast, die noch in diesem UV-Bereich hängen, die alten Leutstoffröhren, dann ist der Blau weg. Ja, wir haben leider keine Plakate von am Ende. Wir können ja nicht alle Farben auf alle Lampentypen aus. Nee, das nicht. Aber Doch. Äh, meine, es du, wäre dann, es einen wäre dann, dann vielleicht sinnvoller, ein heller Blau zu nehmen und die Schrift schwarz zu machen. Ja, aber ist aber ich glaube, er aber gerade auf ein, ein bisschen ja. ab. Es geht ja, glaube ich, ursprünglich ja. erstmal ja. darum, was wollen die jetzt äh, für unseren Wahlkampf? Da wäre es tatsächlich sinnvoll, wenn sich dann. Drei Leute fänden. Den Sachen muss man sowieso nehmen, was wir kriegen. Wenn wir die selber anschaffen müssen, kann es sein, dass wir entscheiden, wir schaffen nur zwei oder eins von den Motiven. Oder wir machen vielleicht noch was, wir machen eine eigene Broschüre, machen einen eigenen Flyer. Also, sprich, da finde ich so ein kleines Arbeitsteam persönlich schon ganz sinnvoll, das dann erarbeitet erarbeiten, dann vielleicht auf dem nächsten Stammtisch, Schrägstrich, Kreisgedöns vorstellen. Ich glaube, bei so einer großen Runde wird es schwierig, vom Zeitaufwand her. Dietmar? Also ich sehe so, bei den Plakaten bin ich absolut dagegen, dass wir die anschaffen, sind Europaplakate. Die haben nichts mit dem Kommunalwahlkampf zu tun. Und beim Kommunalwahlkampf möchte ich nicht mit dem Europakringel auftauchen. Das möchte ich dann ein bisschen unterscheiden. Nach dem Motto Europakringel, ja, Europawahl. Und Plakate, die auch funktionieren mit dem Orangen Kringel Kringel, Kommunalwahl. Ist auch immer eine Frage dessen, welche im hintergrund setzen. Aber halt eben dann in ähnlicher Aufmachung, Schrift, etc., so dass man den Wiedererkennungswert hat. Ähm, wie viele, wie viele Plakat, ähm, motive gibt es denn jetzt insgesamt? Drei, ja. drei. Ähm, da würde ich von dem abwarten, sondern der, die ja der... Ähm, Frage? Arbeitsteam dafür. Ich, ich wäre dabei, sowieso. Ähm, wer noch? Dietmar? Noch jemand? Ja, ich bin jetzt halt ein bisschen halt zeitlich eng mit dem ganzen... Ich selber. Ich, ein Jahr? Ja. Ich würde mich eher so äh, ein bisschen, so, wenn es uns gehe geht, wieder plakatieren. Ja. Ja. ja, das ist ja. Da brauchen wir sowieso okay. ein bisschen äh, ja. mehr. Protokollieren, Arbeitsteam, Wahlkampf, äh, wir bei. Also, halt, geht mal nicht. Ja, ja. Dann müssen wir uns kurz schließen, wo, wann wir uns treffen. Ja, ich, mhm. dann. Okay, dann kannst du sozusagen so Aber dann haben wir auf jeden Fall noch wieder Verbindlichkeiten geschaffen. Ah, ja. Ja. ja. Ist ja so. <lacht> auch so ein Bug. Was die wieder der, das der, ja der, die das ist der Brain Bug, Matthias. Okay, dann äh, Flyer fällt ja, dann legt man ja auch da drunter. Das ist ja dann auch eigentlich ja. Sache, ah. wie ihr euch dann drum kümmern solltet. Ähm, ja, achso, was Für ich noch kurz sagen kann, wir haben zwar die Pfeffer, jetzt äh, sind wir dabei, die anzuschaffen, aber äh, da sind keine Flyer dabei, die müssen wir selber nochmal anschaffen, das kostet auch wieder was Geld. Okay, Wiki hatten wir ja gerade. Ja, ein bisschen arbeiten, je nachdem, die Pfeffer heißt die glaub, Peiple, Pistole, Pistole auch auf die bleiben, Vicky, Wiki, gab es da noch was anderes, was wir jetzt noch nicht besprochen haben? Falls da jetzt nochmal steht. Aber ich meine, wir hätten äh, es ja. Äh? Also, ich habe äh, in den letzten Wochen und speziell in den letzten Tagen wahnsinnig viel Arbeit ins Wiki gestellt. Vor allen Dingen äh, was Seiten verschieben angeht, weil die Namensräume doof waren, Seiten löschen. Ich habe Weiterleitungen zu Weiterleitungen von Weiterleitungen gelöscht und es wird immer noch so gemacht, das habe ich heute noch gesehen, man am kam, äh, dass Seiten in den falschen Namensräumen erstellt werden. Ähm, um das alles mal zu klären, fände ich es gut, wenn alle Leute, die das Wiki benutzen oder benutzen wollen, sich zusammentreffen, zum Beispiel an einem der Tage, wo äh, so, so ein äh, Rainer Klümmel standtig ist, Socializing, ähm, und diesen Raum dazu nutzen, dass wir alle wikimäßig halbwegs auf das gleiche Level kommen, was, äh, was ähm, ja, äh, nicht nur wie man das Wiki bedient angeht, sondern auch äh, welche Konventionen es gibt und so weiter und so fort, damit äh, nicht äh, Leute, die einfach mal was machen, den Leuten, die hinter denen aufräumen, unnötig Arbeit machen und sowas. Ja. Und jetzt? Ist jede Person oder jede im Wiki, ist jede Person, kann jede Person das Wiki bearbeiten? Ja, wenn jeder angemeldete Benutzer. Benutzer. Ja. Weil, gut ähm, ab, dass da noch nicht viel passiert ist, aber ich hatte äh, ein, Wiki, das Wiki, ein Wiki, was schon seit Jahren betreue, ein Bot drauf gehabt und äh, da ging das dann ratzfatz, sind da tausende von Seiten generiert worden und. Äh, im Prinzip muss ich das ganze Wiki. Äh, äh es gibt bei uns auch Bots, die Sachen kontrollieren. Ja, weil äh, wenn da tatsächlich so viele Leute umverwirren können, da, da kann es gibt auch mittlerweile Bots, die ganz langsam arbeiten, aber dann stetige Veränderungen da machen. 100% gesichert hast du nie. Ja doch, kann, du kannst ein Wiki, du kannst ein Wiki wirklich auch äh, zumachen, dass äh, Berechtigungen nur berechtigte Personen darin arbeiten können. Ja, erstmal grundsätzlich ist ja die Sache mit den Anmeldungen, ich weiß keiner bei mir so zu lange her, Anmeldung geht glaube ich nur, wenn du selber schon Rattenpartei. bewegst. Ja, kann sich wirklich jeder noch. Ja. Das hat nie irgendwann mal geändert. Ähm, einmal das, das zum zweiten, ich, also es scheinen auch ein paar Leute nicht nur Bots auf der, auf unser Wiki drauf zu gucken, also gravierende Änderungen wären garantiert, gerade im jetzigen Zustand. Aufgetreten. Ja, also es ist mir also zum Beispiel nur. aufgefallen, als ich jetzt angefangen habe, so zum Beispiel ich habe jetzt äh, gestern zwischen 50 und 100 Löschanträge gestellt, mhm. ähm, ich habe die genaue Zahl echt nicht nachziehen, nachvollziehen können, ich habe gemerkt, dass wenn du einen Löschantrag stellst, dann dauert das 14 Tage bis die Seite gelöscht mhm. ist, weil der, der Bot dann quasi durchsucht äh, der Number 5 und sagt dann, ah hier äh, die Seite 14 Tage alt und Löschantrag, die lösche ich jetzt. Ähm, es gibt aber auch Wiki-Admins, die kontrollieren das. Die haben dann zum Beispiel gemerkt, oh, der hat da jetzt an einem Tag jede Menge Edits gemacht, jede Menge Löschanträge. Und da habe ich gesehen, dass die Seiten schon gelöscht waren, obwohl die 14 Tage noch gar nicht vergangen waren, weil die Wiki-Admins quasi hinter mir geguckt haben, was ich da eigentlich für Mist mache, haben gesehen, oh, das ist ja sinnvoll, und haben das dann einfach so übernommen. Ja, vielleicht, damit alle ein bisschen wissen, wie unsere Seite funktioniert, auch wie viele Unterseiten wir haben, Kannst du vielleicht die Hauptwiki-Seite vom, vom Kreis aufrufen? Die sieht ja jetzt auch so ein bisschen anders aus. Ich, genau. ich so wiki.piratenpartei.de slash nrw.kreisbüren. Hm. Ich war so nett und habe äh, mal das Nrw-Design rausgenommen, weil wir da sehr viele tote Links drin haben. Mhm. Und was und, scheiße aussieht. Ja, ja, wir, wir, wir haben jetzt ein bisschen mehr Platz in der Breite. Wenn das NRW-Design einengt, ist so eine wunderschöne Sache mit Verschachtlungen, die teilweise eingebaut waren, zum Beispiel oben in der Navigationsleiste. und so. Scroll mal ein bisschen nach unten. So, und dann steht da unten aus, ausklappen alle Seiten, die mit NRW-Kreistüren beginnen. bisschen darüber so, Da wo ausklappen steht vorne, steht ausklappen, einfach mal draufklicken. Und jetzt wieder nach unten geht, siehst du mal, dass wir da einen wunderschönen Baum an Zeiten haben. Ja, und das sind noch lange nicht alle, ja. weil es ist zum Beispiel, die Stammtischprotokolle mhm. werden, obwohl sie früher schon mal verschoben worden sind, äh, immer noch alle unter, nicht unter NRW-Kreisdüren, sondern unter Stammtischdüren. Mhm. Abgelegt. Die muss ich alle verschieben, die, die alten die muss ich alle löschen, das ist alles noch. Äh, muss ich alles noch tun und da bin ich noch nicht dabei, um etwas Inhaltliches an den Seiten zu ändern. Das, das, ist gut, äh, Arbeit. das ist schon so umfangreich, dass man so also wahrscheinlich eine Suchmaschine des Vertrauens <lacht> nutzen. Um was zu finden. Also es gibt wiki-interne Suchmaschinen. Ja, aber die, die nicht gut nicht funktionieren nicht wirklich. Du kannst äh, auf eine Seite gehen und alle Unterseiten anzeigen lassen. Ja, aber ich habe festgestellt, dass äh, interessanterweise Google äh, das Media-Wiki besser indiziert als die äh, Wiki-Einlösung. Nur äh, willst du halt also kurz Ich denke, das sind wieder so die Detailfragen, die für die, die sich beschäftigen, mhm. wichtig sind. Ich denke, für das Große der Leute, da zähle ich mich auch zu erstmal, ja, da sollte was gemacht mhm. werden, aber das soll dann auch, ich sag mal, die... Ähm nee, das ist gerade das, was ich sagen will, das ist für, wenn du im Wiki irgendwas machen willst, und wenn du nur ein Protokoll einstellst, dann ist wichtig, dass du die Konvention der Namenswäufe kennst, damit ich nicht hinter dir aufräumen muss und die Seite wieder verschieben muss. Oder so. das ist doch bei jedem, ich sag mal, normalen, hier, glaube ich, das Gleiche vom Prinzip her, oder? Ja, aber die kenne ich nicht. Und mhm. bei uns äh, haben wir halt Konventionen festgelegt, die muss man einfach auch mal kennen. Ja, wir werden wohl irgendwann eine Seite ins Wiki reinsetzen, wo dann die Konventionen stehen, wo du einfach nach Möglichkeit Vorlagen liegen, wo man nur draufklickt, ähnlich wie beim Protokoll, ja. wo es diese Protokollvorlagen gibt, dass dann gleich der richtige Namensraum gewählt wird. Sonst wäre es ja sinnvoll, in der sich, äh, ist dann auch gleich dran, äh, vielleicht irgendwann, möglicherweise natürlich danach, dem Wahlkampf, so einen kleinen, ich sag mal, Wiki-Workshop, jetzt so ein, zwei Stunden, für alle Interessierten, wo man den jetzt mindestens mal ist was Ja gut, wenn es zeitlich <lacht> machbar ist, Gerne, aber ich meine, das wäre das Beste, weil so jetzt im trockenen Ra Luftleeren Raum darüber zu diskutieren, das bringt nicht. Ja, das Problem ist halt, mit jeder äh, Woche, die wir das verschleppen, werden neue falsche Seiten anlegen. Nee, klar. Ja, äh, gut, wir, wir haben auch Leute, die so Seiten anlegen. Man muss bei jedem nachgucken, muss eigentlich mit den einzelnen Leuten reden, die es angelegt haben. Weil, was machen wir mit den Leuten, die gar nicht hier sind oder die vielleicht gar nicht, äh, sogar gar nicht bei uns aus dem Kreis sind? Ich rede jetzt nur von den Kreisekern. Was ich zum Beispiel gut fand, war dieses, dieses kleine Makro, was, was man angeboten hat, wohl eingebunden hat, die Protokolle für die AK-Kommunalpolitik, obwohl sowas nicht machen soll. wie gesagt, ich habe ich hab heute, hab heute auch noch ein Protokoll eingeführt. ja. Und nur ganz ehrlich, wenn du das jetzt gerade so sagst. Solange wie das noch nicht so richtig in Ordnung ist, sollten wir so auch noch weiterführen, damit alle Sachen schön so gesammelter sind. Nur wenn, jetzt sagst, halt nicht. Ähm, <lacht> wenn du jetzt sagst, äh, stopp, hört mal auf, äh, dann höre ich auch auf damit. Nein, die Sachen einpflegen ist okay. In dem Fall, wenn du die jetzt zum Beispiel da also äh, ich habe die vom anderen Kommunalpolitik sind richtig, bin ich mir gar nicht sicher. Ja. Aber die vom Stammtisch Düren sind zum Beispiel falsch. Ja, wie gesagt, da kann man ja zusammenfetzen. Die Seite, da habe ich ja heute auch äh, händig noch was eingeführt. Ähm, ich hätte da schon gerne, wenn wir das mit diesem, mit diesem Protokoll machen, Marco, dann halt machen. Ne? Ähm, schick mir mal die Dienste, wie man äh, wie du das gemacht hast. Dann ich, äh, das dann kann ich nicht einfach schicken. Das, so das war auch mal ein Wunder vorgegeben. Okay. Ja, es ja. ja, ist auch bei den Protokollen zum Beispiel wichtig, dass man die Konventionen einhält, weil die Protokolle dann auch gleichzeitig dem Landesverband an der richtigen Stelle gemeldet werden, falls da Interesse besteht, Sachen zu gucken, dass wir auch zu unserer eigenen Absicherung, wegen ja. der Wegner Arbeit etc., ist bei den Crew-Protokollen genau das Gleiche Spiel, weil man damit seine Arbeit nachweist. Klar, also da würde ich jetzt persönlich das auf den Punkt bringen, es wird dann demnächst halt auch so eine Art, ich sage jetzt mal platt, Wiki-Workshop geben, eine Kur demnächst, müssen wir dann halt die Beruf dann entscheiden, wann es Zeit, Zeitlich hinkriegen, wenn man halt seine Lust hat, und halt dann entsprechend sich da untereinander halt dann absprechen, wer was macht, weil ich denke mal, jetzt hier in dieser großen Runde sind das, finde ich ist jetzt... Ist hier nicht ja, mein, ja, das meine ich ja eben, deswegen ja. will ich das an der Stelle jetzt beenden, nicht, weil ich das nicht für wichtig erachte, sondern weil jetzt in so einer großen Runde, wo viele Leute, da zähle ich auch so wenig, bis gar keinen Plan von haben, bringt das ja nicht viel. Gut, gibt's noch, ja? Nur eine kleine Sache, okay, kleine Runde, ein Grundthema erarbeiten, einen Workshop erarbeiten, aber grundsätzlich möchte ich eigentlich das nach und nach jeder an so einer Schulung teilnehmen. Ja, also sich da selber zu verpflichtet, ich. Ich daran teilzunehmen, sein. damit wir einfach alle auf dem gleichen Wissensstand sind und es ist ja auch eine Möglichkeit viel leichter zu arbeiten miteinander, wenn wir alle da am gleichen Strang ziehen, als wenn da jeder für sich selber ist Erstmal das und vor allem ihr nicht sonst immer nur alles an den üblichen zwei, drei Verdächtigen hängen, dann ist natürlich rot. Okay, sonst noch was bewegen das jetzt noch aktuell zum Wiki. Gut, Block hat er, ja, deswegen können wir aber noch schon, du aber auch schon, wieder rausgenommen hast. Ja, dann kannst du von der Marina erzählen. Wir sind jetzt mit dem offiziellen Programm durch. Dann bin ich dafür, dass das Streaming eingestellt wird und auch Aufzeichnung Aufzeichnung gemacht. Ja gut, dann machen wir hier eben noch kurz die Termine halt. Ich spreche ja, die nur einfach kurz aus. an. muss man anfangen. Oh, ja. Und äh, wie gesagt, anti atomkraft ist klar. Wird dann geklärt, wenn noch hingeht. Bitte dann auch noch mal zur Änderung einer kurzen eine Rückmeldung. Eventuell wegen der Pressemeldung. Muss einfach mal geschaut werden. Ja. Äh, Matthias. Ich hatte noch ein Sonstiges, und zwar, äh, da ging ja noch jetzt die Tage noch hier wegen Fotografieren, und wer gut fotografieren kann, Kamera haben wir hier, müssen wir uns ja auch, wer soll alles fotografiert werden? Äh, äh, Wofür jetzt? Ich kann jetzt? Nicht es, ging um den, es ging um die, es ging über Twitter. Es, Thomas, ja, kann das einer von euch machen, willst du, oder? Ja. ja, das hatten wir auch besprochen, dass wir einfach gerne Fotos hätten für, Schön, unser, Fotos von für Fotos. unser Blog. Ähm, wesentlichen, ja, ja, nee, für wesentlichen... Die Benutzerprofile. Ja, aber für Blog. Ja. Ähm, wir wollen ja Kommunalwahlkampf machen, wir wollen ihn auch online machen, wir wollen auch Fotos an Zeitungen rausgeben und so weiter. Dafür brauchen wir vernünftige Fotos. Eine Kamera hast du, ich glaube, die haut erstmal hin. Ja, die ähm, die aber wir brauchen, wir brauchen jemanden, niemals. der gut Fotograf, äh, fotografieren kann. Wir müssen äh, brauchen irgendwie vernünftigen Hintergrund sonst irgendwie was. Ähm, da sowohl von den äh, kandidierenden Einzelfotos als auch so ein, so ein Gruppenfoto. Damit. Also, mir ist gerade beim Blog aufgefallen, dass das, ähm, habt ihr ja eben gesehen, wenn ein Foto dabei ist, wird das automatisch eingebunden und so weiter. Und mir ist eigentlich. zu zeigen. Ja, erstens Gesicht zeigen und zweitens sind Fotos, die wir selber gemacht haben, die inhaltlich zum Artikel passen, ja. finde ich persönlich viel besser also als so ein automatisiertes Foto von unserer Landesmitgliedversammlung in Berlin. Ja. Ich glaube, du kannst äh, auf der Webseite auf, und im Blog. Fotos sogar besser kommen als ein, als ein äh, Video zu drehen, äh, weil das, äh, ja, das, gibt das sich ist nicht so äh, Fotos direkt so. Ja, sagen. Okay. Also erstmal ein Vorschlag für gleich, wenn irgendwer bereit ist und alle einverstanden sind, ein Foto zu machen von heute Abend, dann hätten wir mal wenigstens eins für ja. den Kopf, äh, was Nichts uns bei der Arbeit zeigt, bei dem ausprobiert. Ich möchte dann auch erstmal, das, das muss wirklich Tageslicht, äh, Sonne muss das sein. Äh, ich möchte ja, mich vorher, ich möchte vorher mich, äh, stylisch, äh, sag ich mal, äh, darauf eingestellt sein. Äh, ich möchte schon, <lacht> dass wir das schon so viel... Äh, Style. Ja, genau. Sie mal, ich ja, ich verstehe schon, was so, du meinst. Ja. Klar. Also nicht jetzt hier so schnell, sondern es ging darum, schöne Fotos von uns. Also also Dann muss so man ja. jetzt Market mal fragen, äh, wann jemand Zeit hat. Vielleicht, äh, sie hat auch recht. Ja, deswegen gut. ja, wenn es auch jemand gut fotografieren kann, die Technik haben wir da ansonsten. Äh, fotografieren ich selber. selber, ich meine, ich habe schließlich pädagogik hat darin geschrieben, kann ich ja auch selber eine gute Kamera, nur, da wie schon gerade gesagt, das kannst du nur tagsüber machen, weil ansonsten, man kriegt das damit je nach guten Kameras hin mit dem Blitz, dass du dann auch gut erkennbar ist, nur es sieht nicht freundlich aus. Und das war schon ganz gut, wie Margaret das gemacht hat, so mit dem, wie damals bei mir den dem Mühlrad im Hintergrund, also irgendwie ein lebendiger, freundlicher, heller Hintergrund. Ja, aber nicht für so eine Arbeitsgruppe. Nein, das, nicht, das, das nicht, aber äh, du musst ja auch hier, gerade in so einem Raum, musst du alle zusammenkriegen, erst auf ein Bild. Da geht es ja, ja schon, Das auch nicht so im Raum haben. Also, so ein Foto generell mal machen, Hier, das kann man ja, das kann man auch verwenden, aber äh, ich hätte halt gerne ein Foto mit einem vernünftigen Hintergrund, wo einfach ja, also da so ja, die ja, stehen also. Ja, das ist schon ja, das klar, das ist, klar, das ist das noch zusätzlich. Ja. Ja. Ja. Das ist die nächste KMV, die wird, wenn wir die äh, mhm. Einladung heute noch rausschicken, äh, in zwei Wochen Mittwoch sein. Okay, sehr ja, gut. Ja gut. Ja. Und äh, ich wäre sehr dafür, dass wir das tun. Ja, ja würde ich auch begrüßen. Gut, also, es wir haben jetzt wirklich äh, begründet im Widerspruch, dass wir in zwei Wochen nicht die KMV machen. Weil ich will ja dann abends. Und ja. Das mit fotografieren wir ja genau das gleiche Problem. Ja, also, ja. wir müssen für mehr Fotos und machen. machen. Oder wir treffen uns dann ja vorher. Ja, ich meine, man kann ja auf dem Blog für Artikel auch erstmal Bilder eins entwickeln. Und vor allem, man kann ja also je nachdem... alle Fotos sind ja, auch alle mit Kunstlicht gemacht. Und, und davon abgesehen, man kann Bilder ja noch so je nachdem auch nachbearbeiten. Das ist ja kein Problem. Eine Digitalkamera, du hast einen Speicherchip, die meisten Leute haben Laptops und entsprechenden SD-Karten, da schiebst du Dinge rein und je nachdem kannst du immer noch hier und da was passieren. Aber jetzt verlieren wir uns glaube ich wieder zu sehr den Preis. Ja, wir sollten Fotos machen, das sehe ich genauso, aber da müssen wir halt dann halt, würde ich dann gucken, auf der KMV, dann haben wir auch unten mehr Platz, dann können wir auch gucken, wie wir uns aufstellen, positionieren, wir können Übungsbilder machen und gucken wie es am besten aussieht. Also, Sonst noch was unter sonstiges, bevor wir den Termin weitermachen? Okay. Zur also, Demo hatte ich ja gerade was gesagt. Äh, von Netzung Weiland äh, ist da halt. Hätte man diese scheiß amerikanische Datum? ist ja grauenvoll. Das äh, ist nicht das amerikanische Datum. Amerikanisches Datum wäre äh, Monatstag, ja, das ist äh, diese Datumsformat. Ähm Verwendest du eigentlich grundsätzlich auch in der IT, weil du es dann automatisch richtig einsortierst. Ja, super, danke. Jetzt hat er ja. einen Sinn. Egal, jedenfalls, von der Rheinland ist heute halt dann am 17.04.20 Uhr. Hat da schon jemand, weiß jemand, dass er schon dahin geht? Hat sich da schon jemand bereit erklärt oder gefunden? Gut, das, das ist ja machen. gut, wenn man da wieder auf gelegenheiten machen. Ja, ja aber da kann man, man sich ja dann auch in die Liste oder sonst noch andere von dem Stammtisch kurz austauschen, wer fährt hin, bzw. wer fährt mit wem. Gut, dann halt Autoratsarbeit, da ja. haben wir schon mal auch schon mal drüber gesprochen. Ja, Matthias? Ja, äh, bei Autoratsarbeit, äh, das wäre gut, wenn mich da auch jemand dann äh, mitnehmen kann, äh, weil ich glaube, das wäre sinnig, dass ich auch den zweiten Teil aufzeichne und streame, weil, weil ich den ersten Teil schon gemacht habe, ich, ich habe vom... Äh, der äh, Janis, äh, entweder reagiert er nicht auf, auf meine E-Mail, ich hatte mal vor längerer Zeit mal geschrieben, so zwecks, äh, ob, ob die äh, Vorträge gestückelt werden sollen, aber ich habe keine Antwort bekommen, ich weiß nicht, ob das überhaupt ja. gewünscht ist. Nur es wäre nicht den zweiten zu ja, ja. ja, machen. Ja, aber jetzt Winter kann man es auch nicht machen. Nee, ich, hatte noch, ich hatte mal nicht mehr geschickt, die ist aber nie beantwortet. Gut, aber was halt wie gesagt das angeht, äh, das ist das gleiche wie vor auch, da kann man die Liste oder halt am Rande vom Stammtisch nicht mal kurz schließen. sind aber zwei Tage, Kinder, das ist ein Wochenende, ne? also das 6.4., muss man gucken, dass es Samstag, Sonntag ist ja, ja. Sind wieder, weil da nur ein Tag steht. Gut, dann halt äh, die äh, Podiumsdiskussion. Da kannst du ein bisschen scrollen, bitte? Wie gesagt, haben wir vorhin besprochen, muss man denke ich, wenn ich mich noch mal nicht nochmal wieder aufdröseln. Wie gesagt, wäre halt auch schön, wenn möglichst viele von euch, nach Möglichkeit auch entsprechend erkennbar, dann halt äh, da wären. Gut, gut äh, zur Podiumsdiskussion Europa war dann auch ja gesagt, da guckt man halt auch nach einem ähm, Europakandidaten, halt, der dann entsprechend dorthin geht. Auch da wäre es natürlich sinnvoll, dass wir gucken, wie wir das zeitlich hinkriegen, dass auch dann von uns ein paar quasi unterstützend äh, vor Ort wären. Fände ich jedenfalls auch sehr schön. Gut, gibt es jetzt sonst noch irgendwas, was jetzt noch im Rahmen, im offiziellen Teil. Ja, sag schon. Nur eine kurze Anmerkung, also wenn ich das richtig hier eingetragen habe, ist haut dasselbe Wochenende wie der LPT. Könnte, ja. ja. Das war uns da vielleicht äh, das äh, um ja. Gut Augen Augen halten, ne? Gut, mhm. Dass ja. es keine Terminkollision gibt, ne? ist dann die Frage, ob der Haut-Ratsarbeit hätte noch. Oh, ja, der ja, noch nicht. Ich ja, der kam, glaube ich, nachdem der Termin für den ja. LPT kam. Ne? Also gehe ich mal davon aus, dass es bewusst gemacht worden ist. Also, oder? Also, ich bewusst. weiß nicht, halt seit LPT den Termin ist, aber der Teil 2-Termin gibt es ja mindestens seitdem da die erste Veranstaltung war. LPT, glaube ja. ich, das kam schon Anfang des Jahres. Ja, gut, da muss dann halt ja, jeder sich für ja, sich entscheiden. Ja, als, als Info zwischendurch, weil. Ähm ich meine, der Weg zwischen LPT und Kärten ist ja äh, diesmal ein bisschen interessant. Ja ist ja auch die Stadt, ja genau. Okay. Okay. Gibt es jetzt sonst noch was zum offiziellen Teil, bevor wir den halt beschließen und wir dann mit dem ähm, Bericht äh, weitermachen? Okay. Dann bitte ausschalten.